Estatsans de Catalunya ja tot aquells catalonis és viu de greit de xinish indú a la bit de Barcelona Pascual apoyaré la reforma del estatuto de Catalunya que aprueba el parlamento me gusta Catalunya me gusta sus gentes, su carácter abierto su laboriosidad son emprendedores hacen cosas Constituir la república catalana ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Katalonien podcasts Heute zu Ausgabe Nummer 13. Heute ist der 4. Oktober 2020. Immer noch in der Pandemie und wir haben uns ganz, ganz schön viel Zeit gelassen. Die letzte Folge war im Juni, aber hier sind wir wieder, so ist das nun mal bei Hobbyprojekten. Und ich begrüße natürlich wie immer an der, auf der anderen Seite den Luis. Hallo Luis, grüß dich. Hallo Thorsten! Und wer allerdings im Sommer, zumindest nach meiner Ansicht, er sagt das anders, ganz ganz doll fleißig <lacht> war, das ist mal wieder, äh, und wir freuen uns sehr, der Ralf Streck, Ra hallo Ralf, grüß dich. Ja, hallo Thorsten, du wie du bist und alle Hörer und Hörerinnen natürlich. Ja, schön, dass du wieder äh, die Zeit gefunden hast, uns hier ein bisschen zu unterstützen und äh, uns ein bisschen deine Sicht der Dinge näher zu bringen, das freut uns sehr. Ja. Das freut mich auch, dass ihr ab und zu mal auf mich zurückkommt. Ja, ja, ja. Wir, haben, wir haben heute eine, ähm, eine Situation, wir hoffen, dass das technisch alles funktioniert. Äh, Luis ist in, in Barcelona tatsächlich. Äh, Ralf sitzt auch zu Hause, nehme ich an, im, im Baskenland. Ja, genau, das heißt, wir sind, über Stern. Ja, wir sind wieder übers Internet verbunden. Mikrofonie ist alles so ein bisschen so ein Thema. Von daher seht es uns nach, dass vielleicht heute die. Audioqualität. Ich versuche da noch was rauszuholen, so gut ich kann. Vielleicht nicht ganz so ist, wie man das manchmal von uns äh, gewohnt ist. Ja, ähm, Genau. Vielleicht, ähm, wie immer, versuche ich nochmal ein bisschen zu erzählen, was wir denn hier vorhaben. Wir haben immer wieder neue Hörer. Ich werde jetzt auch mittlerweile von Bekannten von mir angesprochen, die mich über auch im Internet dann manchmal schon finden. Also wir sind, der Katalonien-Podcast haben im November ähm, letzten Jahres angefangen, auch in Reaktion auf die Bekanntgabe ähm, der Urteile, die äh, im Oktober gefallen sind und der vielen Proteste, die dann kamen, hatte ich mir gedacht, man muss doch da mal einen Kontrapunkt setzen und auch versuchen, im ähm, deutschsprachigen Raum hier ähm, Informationen weiterzutragen, die ähm, jetzt nicht durch die deutschen Medien, die schlecht äh, informieren, nicht alle, aber viele, ähm, das Ganze eben ähm, mal anders darzustellen. Ja? Und das tun wir hier äh, in jetzt mittlerweile äh, loser äh, Reihenfolge und Regelmäßigkeit. Wir versuchen das jetzt natürlich wieder ein bisschen aufzunehmen äh, und ein bisschen regelmäßiger zu kommen. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen das, was wir hier tun wollen. Ähm, vielleicht noch mal ein Hinweis. Äh, ihr könnt uns natürlich erreichen, ja, am besten irgendwie über Twitter mit dem Handle at katalonienp. Ähm, ist auch äh, auf der Webseite verlinkt. Die Webseite findet ihr unter äh, katalonien-podcast.de. Dort gibt es auch für jede Folge einen eigenen Blogbeitrag und unter den ganzen dann auch Show Notes und so weiter, könnt ihr äh, Kommentare hinterlassen ähm, und uns eure Meinung zu unserer Meinung sagen. Ja. Ähm, weiterhin habt ihr die Möglichkeit äh, auf unserer Seite, das ist auch dort schön verlinkt, äh, uns Spenden zukommen zu lassen, falls ihr das wollt. Wir freuen uns darüber. Ähm, wir haben ein paar Kosten, die wir damit vielleicht abfangen können. Ähm, das Ganze ist ein Hobbyprojekt und trotz allem ähm, ja, wenn sich da jemand bemüßigt fühlt, nehmen wir das sehr gerne an. So, genug dessen. Luis, du bist in Barcelona. Wie geht's dir da? Ganz gut. Also ich bin gestern in der Früh angekommen. Äh, war auch schon wirklich Zeit, dadurch, dass ich wirklich seit äh, August 2019 nicht mehr hier bei meiner Familie besuchen, ja. äh, auch Corona-bedingt natürlich. Äh, jetzt habe ich mir doch gedacht, äh, dass wie lange soll ich jetzt noch warten und habe ein bisschen die Tage nicht hm. so viel zu tun gehabt und hab mir eben, äh, bin dann doch äh, hergeflogen ja. Ähm, ja. Genau und bin seit gestern der Früh da und äh, habe mir eigentlich gedacht, dass da quasi Weltuntergangsstimmung herrschen würde, <lacht> äh, weil auch mir schon... Viel berichtet wurde, wie leer die Straßen sind und was für eine seltsame Atmosphäre herrscht. Ich glaube, mittlerweile haben sich die, die Menschen schon offensichtlich an die Situation gewöhnt und ähm, es ist zwar doch natürlich ein bisschen befremdend, bisschen befremd, die Menschen auf der mhm. Straße alle mit, mit Masken äh, herumlaufen zu sehen, ja. ähm, aber also die, ich empfinde die Situation trotzdem oder die, die Atmosphäre schon relativ positiv eigentlich und ja, und, und nicht so beängstigend, wie, wie man das vielleicht äh, meinen könnte. Mhm. Ähm, war schon ein bisschen interessant, weil ich äh, wohne zurzeit in Gracia, also in Grazia, oh. was ja ein sehr belebtes äh, Viertel ist, wo auch vor allem das Nachtleben äh, hm. sehr, sagen wir mal, sehr ausgebreitet ist. Und äh, gestern dann in der Nacht da durch die Straßen, so untertags war es schon relativ voll, die Straßen, äh, aber in der Nacht war es wirklich menschenleer und das habe ich, also so habe ich Gras ja eigentlich noch nie gesehen, vor allem an einem Samstagabend. Hm. Also, äh, das ist schon natürlich außergewöhnlich. Ja, ja. Wie sind denn die ja, Regeln aktuell? Ja. Oh, sorry. <lacht> ja, ähm, ja. Ich, ich wollte nur kurz was anmerken. weil ähm, Ich war ja am ähm, über die, über die Diada, also den Nationalfeiertag in, in Barcelona. Und da war das Interessante, ähm, dass man auf den Ramblas oder in der Innenstadt, in der Altstadt, ähm, auf Katalanen gestoßen ist und nicht auf ähm, Touristenmaschen. Und dass ähm, zwar ein paar Leute unterwegs sind, also ist relativ wenig im Verhältnis, weil die ganzen Tourischer fehlen, aber äh, das Interessante war, dass man halt die Nachbarn auf einmal auf den Ramblas trifft, die man vielleicht zehn Jahre lang nicht getroffen hat da. Genau, richtig. Also ich war heute auch in der Innenstadt und äh, die Ramlas waren schon gut gefühlt, aber lang nicht natürlich in, in, in sozusagen, wenn die Touristen auch noch da sind. Also da ist es ja so, dass man sich eigentlich quasi kaum bewegen kann. Äh, dann war ich heute auch noch auf, auf dem Platz von der Kathedrale, wo ich mich normalerweise eigentlich nicht so rumtreibe, wenn ich normalerweise komme, aber ich wollte mir eben heute dieses, dieses Menschenleere-Spektakel sozusagen äh, ja. geben. Und das war halt genau so, wie du das Gericht berichtest gerade, äh, Ralf, dass, dass sogar die Kinder vor der Kathedrale äh, Fußball gespielt haben. Und das mhm. ist schon außergewöhnlich, mhm. sozusagen. Ja, ja, ja. ja, ich wollte jetzt nochmal nachfragen, wie denn grundsätzlich momentan so die Regeln sind, die man einzuhalten hat äh, in Barcelona. Genau, also man darf sich privat, äh, so wie in ganz Spanien oder zumindest hatte ich, glaube ich, war das die letzten Informationen, also zumindest in Katalonien darf man sich privat nur noch zu sechs Treffen im Innenraum mhm. äh, und sonst in Maskenpflicht auf der Straße. Äh, bei Veranstaltungen weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall, ich habe jetzt, äh, war heute auch bin bei mehreren so Ausstellungen vorbeigegangen und da haben die Menschen eben Schlange, sind in Schlange gestanden, weil sie eben nur in Kleingruppen die, mhm. die Ausstellungs Ausstellungen betreten durften. Mhm. Und sonst einfach natürlich in lokalen Maskenpflicht, aber du darfst dann sie, um, auf den Terrassen und eben dann äh, am Tisch schon natürlich die Maske abnehmen zum Essen, logischerweise. Mhm. Wir haben ja halt überall die äh, reduzierten... Ähm äh, foto, äh, dass wir nur die Hälfte der Menschen in die Kneipen rein dürfen, auf den Terrassen mhm. sind es glaube ich 60 Prozent. Ähm, die Leute sollen die Masken auch tragen, wenn sie nicht essen, macht man natürlich nicht so gerne dann in den Kneipen, aber das ist so der normale Zustand. Hier im Baskenland dürfen wir uns auch noch über, äh, über mehr als sechs Leute treffen, weil hier die Zahlen ja relativ äh, gut waren, die steigen äh, mittlerweile auch, deswegen haben wir da wahrscheinlich demnächst auch die Sechserregelung. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Ja gut über Corona. Das wird natürlich heute sowieso noch mal Thema werden. Schon mal ein kleiner Teaser vorab, ähm, wenn wir uns noch mal ein bisschen eingehender unterhalten müssen. Ähm, kommen wir doch noch mal zu deinen Eindrücken, die du vielleicht auch äh, aus der äh, katalanischen politischen Sicht irgendwie mitgenommen hast. Ich meine, es sind ja jetzt, es war ein bisschen ruhiger und jetzt zieht es wieder an und es passieren wieder Dinge. Was hast du so mitgekriegt? Wie ist denn die Stimmung so? Also prinzipiell ist prinzipiell das, das, das mein Eindruck natürlich, dass, da, dass, die ganze, dass der ganze Konflikt natürlich durch Corona abgeflacht hat. Mhm. Äh, logischerweise, wenn man jetzt beim 11. September auch die Großdemonstrationen Demonstrationen in dem Sinn nicht, nicht, nicht möglich ist, sind, äh, natürlich auch die, die Spaltung innerhalb den, von den Parteien und der Unabhängigkeitsbewegung bewirkt natürlich, dass die Leute... Stark demobilisiert sind. Und das merkt man natürlich auch auf den Straßen. Also, es gibt lang, längst nicht so viele Flaggen mehr, die, die hängen. Und es gibt natürlich auch nicht so viele Plakate, die, die. Was mich vor allem auch wundert jetzt, wenn man bedenkt, dass ich gestern am 3. Oktober angekommen bin, also zwei Tage nach dem 1. Oktober, mhm. da habe ich mir schon gedacht, dass es mehr. mehr äh, Slogans äh, vorzufinden wären, die sozusagen die, die Republik fordern und, und ähnliches. Äh, das bedeutet aber natürlich noch lange nicht und das ist ja auch was, was viele Medien äh, gerade international versuchen, da, so darzustellen, als ob das äh, jetzt das Ganze vorbei wäre. Also das äh, wissen wir ja alle in Wirklichkeit, äh, kommt das dann wieder zurück, beziehungsweise ist noch lange nicht gegessen. Mm, mm, ja, Gut. So, kommen wir vielleicht mal zum ersten Thema, was wir uns äh, rausgesucht haben. Das ist nämlich genau das, was Anfang letzter Woche passiert ist. Wir hatten das auch schon in ähm, diversen anderen äh, äh, Folgen vorher äh, schon mal besprochen. Äh, Kim Torra äh, wurde ja äh, erstmal mal nur vom, äh, von der wie hieß das nochmal? Die Wahlkommission äh, da aufgefordert damals. Äh, die die Beflaggungen und auch die, die äh, Slogans von, äh, vom Regierungsgebäude zu nehmen, dem er jetzt dann erstmal nicht nachgekommen ist und aufgrund dessen, und das könnt ihr alles nachhören, ähm, wurde er ja dann äh, dazu genötigt, ähm, eine Strafe an äh, eine Strafe zu, zu bekommen von einem Amtsverbot von anderthalb Jahren plus noch irgendwie eine Geldstrafe von 30.000 Euro und genau das äh, äh, hat jetzt der oberste Gerichtshof in Spanien am letzten Montag am 28. Äh, tatsächlich bestätigt ähm, und das ist dann auch in äh, wohl auch in Kraft getreten. Der Torra hat jetzt dann erstmal noch Berufung beim spanischen Verfassungsgericht eingelegt, soweit ich das mitbekommen habe, äh, aber da sind wir ehrlich, ne? geht er und die meisten davon aus, dass hier das Urteil dann eben auch bestätigt werden wird. Ähm, und dann wäre eben der nächste Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, von der der Sowjet-Torra zitiert, wo er sagt, das wäre der einzige Ort, an dem die Unabhängigkeitsbewegung noch Gerechtigkeit finden würde. Ja. Aber wie ist denn da jetzt so die Entwicklung in dieser Woche gewesen? Also wurde das dann tatsächlich jetzt auch so umgesetzt? Also ist er jetzt offiziell dann jetzt auch aus dem Amt enthoben? Ich oder Ralf? Wer möchte? Magst du vielleicht ein bisschen Ralf jetzt? Ja gut, ich, dann steige ich da mal ein. Ähm, die Sache ist ähm, deutlich komplizierter, auch was die Rechtsfrage angeht. Ich meine, ähm, wir haben eine Situation, mhm. dass hier ein, ähm, wie du schon angesprochen hast, eine Wahlbehörde gibt einem... Regierungschef einer Region, Anweisungen darüber, was er zu tun und zu lassen hat, interessanterweise auch noch außerhalb eines Wahlprozesses, also der Wahlprozess hat überhaupt noch nicht begonnen, also die Wahlkampagne, ähm, Da dafür, also da, allein für die Tatsache, dass er ein Transparent, auf dem auch noch nicht mal eine parteiische, äh, ein parteischer Slogan, Stand, also wählt jetzt die und die Partei, also seine zum Beispiel, sondern einfach nur die, der Slogan äh, Freiheit für die politischen Gefangenen und die Exilierten und dafür noch, und da noch diese, äh, diese gelbe Schleife, die halt für die Freiheit der Gefangenen steht. Äh, das sind ja keine Partei, ähm, ist ja keine Parteiwerbung. Ja. Äh, das ist die erste Frage. Die zweite ist dann dahinter äh, und das haben... Hochrangige Juristen, also die verschiedensten äh, Juristen, auch der, ähm, zum Beispiel der ehemalige Richter an dem Gericht, das jetzt den, das Amtsverbot für den äh, Kim Kintora bestätigt haben, haben immer wieder gesagt, eine Wahlbehörde ist keine, ähm, keine Institution, die dem äh, Regierungschef übergeordnet ist, deswegen kann die Wahlbehörde dem Regierungschef auch keine Anweisungen geben. Wenn man das hm. juristisch korrekt gemacht hätte, dann hätte die Wahlbehörde da Klage erhoben und dann hätte ein Gericht äh, erklären müssen, dass der Torra diese ähm, diese gelben Schleifen und diese Transparente abhängen muss. Das hat man aber nicht getan. In Spanien, das so üblich ist, man macht dann einfach äh, die Abkürzung, erklärt das einfach, er wird dann vor dem ähm, obersten Gerichtshof in Katalonien dafür verurteilt, dann... Jetzt kam dann die Bestätigung und, mhm. interessanterweise, nach dieser Bestätigung äh, kam sofort die Absetzung. Ähm, mhm. Da haben wir wieder das nächste Problem. Ähm, diese Absetzung ist weder ähm, im Gesetzesblatt veröffentlicht worden, noch mhm. hat es der König dieses äh, Dekret unterschrieben, was es gar nicht gibt. Äh, und das ist äh, ein großes Rechtsproblem, was die jetzt da haben. Das zweite ist, du hast angesprochen, denn, ähm, das Rechtsproblem äh, Verfassungsgericht, weil äh, jedes normale Verfassungsgericht in jedem normalen Land müsste angesichts dieser Tatsachen zu dem Ergebnis kommen, zumindest, weil am Dienstag, jetzt am ähm, kommenden Dienstag, am 6. Ähm, Oktober, wird vor dem Verfassungsgericht über die vorläufigen Maßnahmen äh, verhandelt. Die vorläufigen Maßnahmen, nämlich, dass die Verteidigung natürlich. Antrag, dieses Amtsverbot äh, zumindest auszusetzen, bis im Hauptverfahren darüber entschieden ist. Wenn man sich anguckt, wegen welcher Bagatelle ein Regierungschef aus dem Amt gejagt wird, müsste eigentlich jedes normale Verfassungsgericht sagen, okay, bis wir das ähm, ausführlich geprüft haben, setzen wir diese Maßnahme außer Kraft. Das ist aber nur die eine Ebene. Die andere Ebene ist, die noch dazu kommt und es jetzt wieder sehr, sehr spannend ist, dass, das, oberste, ähm, dass ähm, die, das falsche Urteil ratifiziert wurde, äh, für rechtsgültig erklärt wurde, nämlich das Urteil des obersten Gerichtshofs. Und es hätte nach Recht und Gesetz in Spanien das Urteil der untergeordneten Instanz für rechtskräftig äh, erklärt werden müssen, die hm. eigentlich zuständig war. Das Obergerichtshof hat ja nur geprüft, ob da an der unteren Instanz alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und mhm. deswegen hat die Verteidigung gleichzeitig noch beim obersten Gerichtshof äh, Rechtsmittel eingelegt, da deswegen, weil das falsche Urteil für rechtsgültig erklärt würde. Das ist eigentlich der nächste Grund, weshalb in einem Rechtsstaat äh, so ein Urteil null und nichtig sein müsste und auch das Amtsverbot gegen Torra. Jetzt darf man gespannt sein, was in Spanien dabei rauskommt. Mhm. Ähm, wir können davon ausgehen, ähm, wie üblich, dass da wahrscheinlich wenig mit passiert. Allerdings ähm, sind die Fehler so krass, dass sie sich da irgendwas überlegen müssen. Also das geht nicht ganz so einfach für sie und wenn sie es einfach machen, umso besser wiederum mm. für die nächste Instanz, dann für die europäische Instanz, weil das ja alles Hanebüchen ist, was da was da passiert. Ja, es klingt zumindest sehr amateurhaft. ja. Ich meine, man müsste sich doch irgendwie denken, es sind doch auch große Amtsapparate, dass die auf sowas achten und dann, wenn sie schon so kritische Urteile fällen, die dann auch rechtssicher sicher, irgendwie veröffentlichen und verkünden. Ja, aber das, ja, ist ja nee, das, ist, das ist unglaublich dilettantisch, was da zum Teil passiert. Das haben, wir ja, das haben wir ja auch gesehen, zum Beispiel im Urteil gegen die politischen Gefangenen, also gegen hm. die ehemaligen Regierungsmitglieder und Aktivisten. Da haben zum Beispiel die Dolors Bassa, da steht im Urteil das falsche Ministeramt. Äh, muss man sich vorstellen, mhm. die soll angeblich als Ministerin bestimmte bösartige Sachen getan haben äh, und da steht sogar drin, äh, dass, also ein anderes Ministerium drin, für das sie angeblich tätig war. Also das sind alles Sachen, äh, die normalerweise nicht gehen. Der Anwalt von dem Kim ähm, das ist ja der äh, Boye und der ist ziemlich gut. Ähm, interessanterweise konnte der schon am Tag nach der Urteilsverkündung ähm, seinen Einspruch am Verfassungsgericht äh, eingeben. 500 irgendwas Seiten. Mhm. Der konnte halt, weil wie wir ja auch wissen, was da normalerweise passiert. Der hat das alles schon vorausgesehen. Den einzigen Fall, den er nicht vorausgesehen hat, dass sie auch noch so, ähm, sagen wir jetzt mal so dumm sind, äh, das, falsche, äh, das falsche Urteil für rechtskräftig zu erklären. Und da hat er dann äh, noch eine zweite Klage dann gleich losgelassen mhm. ähm, vor dem, vor dem ähm, äh, obersten Gerichtshof in Katalonien, das eigentlich ja zuständig war. Ja. Und äh, da wird man jetzt sehen, was, was da rauskommt. Das ist eine unglaublich verzwickte Lage, in die sich die ja immer wieder bringen. Äh, das haben wir ja auch bei den äh, europäischen Haftbefehlen gesehen, die dann rausgingen, die allesamt, also ich vermute mal, dass ich... Äh, Einige Richter in Europa, die dieses Zeug bekommen haben, ähm, an den Kopf gegriffen haben, was Spanien dafür merkwürdige Sachen äh, betreibt. Entsprechend sind natürlich diese Verfahren auch alle ausgegangen. Also vor europäischen Gerichtshöfen haben die ja bis jetzt überhaupt keinen einzigen Stich gemacht, äh, ja. sondern immer verloren. Und äh, das weiß Spanien mittlerweile auch. Und mit solchen Fehlern äh, steigen natürlich die Chancen äh, immer weiter, dass sie da heftig auf die Nase fallen. Ja, ja, ja, klar. Aber ähm, wenn das, wenn das doch jetzt soweit ist und es wurde auch noch kein, ähm, kein Gesetz unterschrieben, beziehungsweise keine äh, ja, Veröffentlichung rechtsgültig gemacht, aber dann ist er doch doch eigentlich faktisch momentan noch im Amt, oder nicht? Ja, das ist wiederum so eine Rechtsstreitfrage. Ähm die haben dann halt einfach verkündet, dass er aus dem Amt enthoben ist. Ja. Und da hat man vielleicht, das hat aber dann vielleicht, das ist vielleicht auch nochmal Thema, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen drüber reden können. Da spielt natürlich die derzeitige Gespaltenheit in der Bewegung auch eine Rolle. Man hat sich ja zwischen der Partei, also der Liste, gemeinsam für Katalonien, Hunsbergat und ERC auf dem Vorgehen geeinigt, also die republikanische Linke, mhm. wie man mit dem umgeht um so eine einigermaßen äh, sinnvolle Situation zu haben. Also ich meine, man hat ja auch noch das ähm, Problem, dass man in dieser Coronavirus-Situation ist und dass man ja irgendwie äh, mit dieser Situation umgehen äh, sollte mhm. äh, zum, im Sinne der Bevölkerung ähm, und dass man deswegen keine so eine absolute rechtlose Lage haben wollte. Und jetzt hat man halt ähm, sich darauf geeinigt, dass zwischenzeitlich, also bis da Entscheidungen fallen, ähm, der... Ähm, hier äh, ist ja auch nicht der Chef der, von Esquerra, ähm, sondern der. Ähm Quasi-Chef, weil der Chef von Esquerra, äh, der Oriol Junqueras, der sitzt ja als politischer Gefangener ja. im Knast. Ähm, müsste ja eigentlich im Europaparlament sitzen, wie ja auch der mhm. Europäische Gerichtshof schon geurteilt hat. Aber er sitzt halt im Knast. Deswegen ist der, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mein Name Peter ist genau. <lacht> der Pedro Aragones ist jetzt so quasi der geschäftsführende äh, Präsident, um so, eine, äh, so die minimalen Entscheidungen auch äh, treffen zu können. Es gibt da jetzt leider schon wieder so ein bisschen Auseinandersetzungen darum, wann man jetzt dann möglicherweise Neuwahlen durchführt. Mhm. Weil ähm, ich fand das, empfand das als einen Fehler, dass der Parlamentspräsident Roger Torrent jetzt gestern oder vorgestern schon quasi festgelegt hat, dass die Wahlen am 14. Februar stattfinden sollen. Meiner Meinung nach hätte man damit warten sollen, bis über diese Suspendierung vor dem Verfassungsgericht, ob die, so, also ob die äh, Amtsenthebung hm. äh, suspendiert wird oder das nächste Verfahren, hätte man meiner Meinung nach abwählen, äh, abwarten sollen, weil die, die Fristen laufen sowieso ähm, und die Wahlen, wenn es keinen ähm, ...kandidaten gibt und darauf haben sich die beiden ja. Parteien halt auch geeinigt, dass sie keinen Kandidaten aufstellen wollen, der Toda ersetzen soll, sondern es dann zu Neuwahlen kommen lässt, äh, laufen die Fristen sowieso. deswegen war da eigentlich jetzt kein, meiner Meinung nach kein Druck da, dass man jetzt da irgendwie vor äh, vorschnell irgendwelche Wahltermine aus, ausgibt. Hm. Aber das sind so taktische Fragen... Zeigt aber so ein bisschen an, dass die ähm, ehemalige Einigkeit, die äh, sehr weit geführt hat, derzeit eher ähm, zerbrochen ist und dass da jeder so ein bisschen macht, was er, was er will. Hm, ja, ja. Du, willst du noch was ergänzen? Ich, ich wollte noch sagen, äh, was ja in, in dem ganzen Jahr noch einmal äh, sozusagen aufzeigt, dass das einfach sich um eine politische Hexenjagd handelt, äh, die meiner Meinung nach auch gar nicht jetzt so, wo es auch gar nicht so darum geht, äh, die Regierung in Katalonien zu stürzen, sondern vor allem einfach, wir haben jetzt dann über ein Jahr im Endeffekt oder, oder ein Jahr lang. Äh, sehr, sehr viel über, über dieses Plakat gesprochen, was ja eigentlich eine totale Banalität ist. Dazwischen sind ganz viele andere Sachen unter den Teppich gekehrt worden. Und man hat einfach aus, aus einer Mücke eine Elefanten gemacht und natürlich einfach, um, um, um Dora sozusagen, um, um ihm das, das Leben zu erschweren und um die politische Arbeit in Katalonien zu, zu, zu verkomplizieren. Mhm und gleichzeitig natürlich auch im in letzten Instanz, um, um, um Katalonien in Neuwahlen zu also in in Katalonien Neuwahlen zu, zu forcieren äh, gleichzeitig hat man ja hat ja die PSOE und Thanos beide die Wahlkommission missachtet äh, PSOE hatte damals eine, ein, einen, einen Wahlkampf, ähm, ein Wahlkampf Event in der Montcloa, also sozusagen im, im, im, im Sitz der, der, der, sozusagen der, der spanischen Regierung im, im, im Gebäude also, äh, veranstaltet. Äh, was, was gar nicht ging. Äh, sie haben einfach eine kleine Geldstrafe bekommen dafür und Ciudadanos hat äh, auf, ihrem Partei, äh, auf ihrer Parteizentrale ein Plakat während der Wahlperiode, also während dem Wahlkampf, äh, aufgehängt gehabt, wo es äh, um einfach um eine Kritik an äh, die Person ging und die, die haben sie auch nicht abgenommen und dass sie, da ist gar nichts passiert, obwohl sie auch genauso sozusagen ähm, darauf aufmerksam gemacht wurden. Ähm, also wurden Vom Wahlrat hat Ciudadanos äh, ultimatum bekommen wie tor auch und ähm, und das in dem wahlkampf das, das heißt wenn man jetzt die logik von denen ja schon anerkennt dann ähm, würde man sagen okay dann ist ja der der vorgang dass in einem wahlkampf diese vorgänge stattfinden viel schwerwiegender als vor dem wahlkampf äh, vor dem wahlkampf hat der äh, wahlbehörde ja sowieso überhaupt nichts zu sagen allerdings sieht man dann wie der, wie der luis ja äh, hm. da richtig sagt äh, das ist ein Einfach nur die typische Geschichte, wie äh, ich glaube, wir hatten das schon mal auch an anderen Punkten. Es ähm, hat mal hier so eine ähm, Ministerin der Regierungsregierung von Navarra gesagt, zu also dem Fall der Gefangenen aus Alsacewa, dass in Spanien gerne ähm, äh, Justiz oder Recht nach Postleitzahl gesprochen wird, mhm. je nachdem, wo das stattfindet ist der Umgang damit völlig unterschiedlich. Also Sanchez bezahlt irgendwie 300 oder 500 Euro Strafe, die Ciudadanos kriegen gar nichts und äh, Torta wird dafür aus dem Amt gejagt. Hm. Und das für einen Vorgang, der sogar noch vor dem Wahlkampf lag. Ja. Es wird doch jetzt spannend. Also ich war heute auf der Plaza San Goma. Die Plaza San Goma ist eine zentrale, äh, ein zentraler Platz in, in Barcelona, wo auf der einen Seite ist sozusagen das Gebäude von, von der Regierung, von der katalanischen Regierung, und auf der anderen Seite ist das Gebäude der Stadtregierung. Äh, auf der Seite von der Stadtregierung hängt noch immer das Plakat, was damals das, Polit das sozusagen, das die Freiheit der politischen äh, Gefangenen verlangt hat, ersetzt hat. Da steht jetzt drauf, Libertad d'Opinion et d'Expression, also äh, Freiheit, Meinungsfreiheit und äh, Ausdrucksfreiheit. Äh, und, und dann drunter steht äh, äh, Artikel 19 der universellen äh, Menschenrechts, sozusagen der, äh, wie heißt das, der, der, vom, vom... Der, ja, der, der Menschenrechtscharta. Genau, ja, genau der, richtig. Um ja. das noch einmal zu verdeutlichen, worum es geht, um das in den Kontext zu stellen, den Sie ja von Anfang an äh, sozusagen äh, beansprucht haben, nämlich, dass es eine, ein, universelle, äh, Gedank, ein universeller Gedanke ist, dass es nicht parteiisch verwendet wird, sondern es ist wirklich um, um, einfach um, um, äh, um, um die Frechheit oder die, die, die, die Unzumutbarkeit geht, dass es politische Gefangene gibt, hier in, in Spanien, genauso hm. wie in der Türkei oder in anderen Ländern. Äh, und auf der anderen Seite, also auf dem, und dieses Plakat hängt jetzt gerade auf der Plaza San Jaume, auf dem Regierungsgebäude von, von Katalonien sozusagen. Und auf der anderen Seite steh, äh, ist ein Plakat, da steht drauf, An wir werden rauskommen, wir mhm. werden es schaffen sozusagen und drunter ein Regenbogen von, natürlich von mhm. unserer lieben Bürgermeisterin Adagolau aufgehängt. Ähm, da sieht man auch schon, also wenn man bedenkt, wie zum Beispiel in Madrid gehandelt wird, wo einfach, äh, wo man im Endeffekt jetzt als, äh, im, im, als Antwort auf die Corona-Pandemie einfach äh, überall ganz, ganz viele spanische Flaggen äh, hinstellt, weil das dürfte irgendwie den Virus neutralisieren offensichtlich oder zumindest glaubt man das dort. Ähm, also mhm. sozusagen, also man sieht den spanischen Nationalismus, wie er mit noch mehr spanischen Nationalismus antwortet. Äh, die katalanische Regierung fordert wie immer sozusagen im Endeffekt die Meinungsfreiheit. Und äh, da, dazwischen hat man eigentlich so etwas wie, ähm, meiner Meinung nach eigentlich so etwas wie eine Utopie, eine Fantasie, die, ist, die eigentlich nur der Status quo im Endeffekt fördert. Nämlich so zu tun, als äh, gäbe es... Keine Probleme, es gibt es keinen Konflikt, äh, äh, im Endeffekt eine totale Selbstzensur, die da stattfindet, meiner Meinung nach, indem man einfach nur so etwas Nichtsagendes wie wir werden es schaffen, also, ähm, ja. ja <lacht> Das, das zeigt eine Haltung, äh, finde ich in Wirklichkeit. Also ja, das, das zeigt, ähm, glaube ich, sehr deutlich den Werdegang, den die Bürgermeisterin von äh, Barcelona gemacht hat. Von äh, dem ersten Referendum, bei dem sie oder der ersten Abstimmung, bei der sie noch für die Unabhängigkeit gestimmt hat, bei der zweiten hat sie angeblich dagegen gestimmt und mittlerweile ist sie völlig unpolitisch und äh, regiert ja aufgrund der Tatsache, äh, dass äh, Manuel Valls, also ein rechter Sie unterstützt hat. Hm. Und sie eigentlich zu den verschiedensten. Gestern gab es ja auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, diese Demonstration gegen die Colau. Es gibt mittlerweile ziemlich deutlichen Widerstand ja in Barcelona gegen die gesamte, das gesamte Vorgehen von der Frau. Also ziemlich un unsäglich. Also man hat viel Hoffnung in diese neue Podemos en Comu gesetzt und es ist ziemlich tragisch, was da rauskommt. Hm. Vielleicht kann ich an der Stelle, weil ja das Thema Rechtsstaatlichkeit in dem Zusammenhang ja auch immer äh, kommt, ähm, mal noch auf was hinweisen. Ich habe diese Woche mitbekommen, dass die EU-Kommission äh, sämtliche Mitgliedsländer gerade hinsichtlich äh, ihrer jeweiligen ähm, Normen zur Rechtsstaatlichkeit mal untersucht hat. Ich habe euch das, glaube ich, auch mal auch mal kurz ja. geschickt. Ja, das ist ähm, äh, alles natürlich sehr hochwissenschaftlich und ähm, äh, die Abstracts zu den einzelnen Ländern sind auch auf Englisch. Ich verlinke das trotzdem mal in den Show Notes. Ähm, ich habe es noch nicht ganz durch. Äh, für Spanien wurde natürlich schon auch erkannt, ne, dass hier eine zu große Nähe zwischen der Regierung und auch der Rechtsprechung äh, herrscht und dass das alles ein bisschen schwierig ist. Können wir vielleicht in einer anderen Sendung noch mal, noch mal zusammenfassen, wenn ich das mal durch habe. Aber ähm, ich fand es trotz allem interessant. Ähm, natürlich kommen andere Länder wie Ungarn und Polen und äh, so weiter wesentlich schlechter hier äh, weg. Aber es äh, sind doch auch, auch hier äh, in der EU wird da schon drauf geschaut. Und ähm, ja wie gesagt, kann sich jeder noch mal selbst ein Bild machen. Ich verlinke das. Gut, das wollte ich mal anmerken, dann lasst uns mal, weil wir vielleicht, es ja auch… Vielleicht noch, ja? vielleicht noch als, als Anmerkung, ähm, ähm, das ist glaube ich in den deutschen Medien ja auch völlig untergegangen, dass es natürlich ja zum, ähm, zur, zur Amtsenthebung von Tora auch in Katalonien äh, massive Demonstrationen gab. Ja. Ähm, die war natürlich aufgrund der Corona-Lage, ähm, wie auch schon äh, beim Nationalfeiertag, also man hat versucht äh, zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen. Ich glaube, die Bewegung stellt auch immer äh, deutlicher fest, dass es wichtig ist, nach dieser ganzen äh, Ausgangssperre und so weiter, äh, wieder die Straße zu besetzen. Äh, es gab auch die verschiedensten Proteste am, äh, Jahres-, äh, am Nationalfeiertag und jetzt auch nach dem ähm, nach der Amtsenthebung. Ähm, und im Rahmen dieser, Ause äh, dieser ähm, Proteste gab es von den Verteidigungen, zu der äh, Komitees zur Verteidigung der Republik dann auch eine eigene Demo. Und da kam es auch zu, an verschiedenen Stellen in, in Katalonien, auch zu etwas heftigeren Auseinandersetzungen mit äh, 15 Verhafteten, soweit ich äh, das mitgekriegt habe. Mhm. Mhm. Mhm. Also da... Brodelt und es äh, ist auch so eine Debatte äh, immer stärker äh, da, schon seit den äh, Auseinandersetzungen im letzten Jahr nach, der, ähm, nach dem Verurteilen der Politiker. Also dass viele Jugendliche äh, über den Kurs, äh, alles nur ganz friedlich und so weiter, äh, nicht mehr so ganz davon überzeugt sind. Und äh, um wahrgenommen zu werden, dann auch mal äh, ein paar Müllcontainer anzünden oder sowas. Also ist da mhm. auch passiert dann äh, auf der Plaza Catalunya ja, ja, ja. Und ich klar. glaube auch, dass das immer mehr das Unterstützen. Also wenn ich jetzt die Reaktionen in den sozialen Medien sehe, wodurch auch sozusagen bürgerliche Sektoren der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, die früher sehr, sehr darauf bedacht waren, dass alles ohne Vandalismus stattfindet, ohne jegliche Anwendung von Gewalt sozusagen. Das hat sich schon vor allem seit dem letzten Jahr natürlich geändert und äh, da gibt es, glaube ich, schon auch immer mehr Menschen, die einfach ein, eingesehen haben, dass da einfach, äh, das erstens der Vandalismus auch nicht immer sozusagen äh, oft mit Selbstschutz zu tun hat, wie ich es auch schon einmal bei einem Podcast äh, äh, wo, äh, bei, einer, bei einer Folge angebracht hatte, wo ich gesagt mhm. habe, na ja, dass das, man muss halt sozusagen diese Gewalt, die man äh, diesen Jugendlichen vorwirft, äh, auch, auch relativieren oder, oder auch sozusagen im, im, in, in ihrem Kontext sehen. Und das ist einfach, wenn man wenn ein Polizeiwagen eben äh, mit 80 Stundenkilometer auf mich zufährt, äh, teilweise einfach Zickzack in Menschenmassen reinfährt. Äh, mhm da ich als Demonstrant schon lieber einen brennenden Müllcontainer äh, zwischen mir und diesem Wagen habe. Ja. ja. Und das, äh, glaube ich, sehen wirklich immer mehr, mehr Menschen ein, dass da einfach, äh, dass, einfach dass diese einseitige Gewalteinwirkung einfach äh, kein, auf Dauer nicht tragbar ist in Wirklichkeit und, und einfach auch, auch keine, sozusagen, äh, keine Verbesserung der Lage im Endeffekt natürlich bewirkt, logischerweise. Ja. Okay, lass uns mal, wir haben es ja auch schon angesprochen, das ist ja jetzt auch schon angeklang, ähm, die Situation der politischen Gefangenen, wie sie sich denn momentan so darstellt. Da gab es ja dann auch nochmal äh, Entscheidungen, ähm, dass die äh, Politiker und Aktivisten dann tatsächlich Freigang bekommen haben und dann wieder nicht. Ähm, wie ist denn, wie ist das, was ist da passiert in den letzten Wochen? vielleicht ah gut okay dann fange ich, fang ich mal an und der Luis der steigt ein wenn, äh, wenn er meint was ja, genau. einbringt zu wissen oder oder unterbricht mich ähm, ja, wir haben äh, wie immer diese merkwürdige Situation äh, in Spanien ähm, man muss das ein bisschen im, im Kontext natürlich wieder sehen ähm, wir haben jetzt die politischen Gefangenen die jetzt quasi seit äh, drei Jahren ähm, im Knast sind, also die beiden Jordis, also Jordi Cushat und Jordi Sanchez, die ja ähm, schon kurz nach dem Referendum ähm, eingeknastet wurden. Ähm, äh, von daher sitzen die jetzt eigentlich drei Jahre und die anderen dann ein bisschen später nach dem äh, nach der Unabhängigkeitserklärung. Äh, das war der, Ende Oktober mhm. erst. Ähm, und die wurden ja im letzten Jahr und dann verurteilt und dann gab es ähm, die Situation, dass jetzt ja die, ähm, die nicht mehr diese Richter in, in Madrid quasi zuständig sind für die Ausführung der Haft, also wie sich die Haftsituationen äh, der Leute gestalten und dann haben anhand der Situation äh, Richter in Katalonien äh, entschieden, dass die ähm, einen begrenzten Freigang kriegen, also dass sie zum Arbeiten äh, zum Beispiel aus dem Knast dürfen. Und dann haben wir die absurde Situation gehabt, dass eine, ähm, eine Regierung, eine spanische Regierung, nämlich über ihr, ihre Staatsanwaltschaft, da muss man immer wieder anmerken, in Spanien ist die Staatsanwaltschaft ein Ministerium. Mhm. Das heißt, äh, das ist direkt, was die Regierung will, äh, passiert dann da auch dann hat die, das Ministerium für Staatsanwaltschaft gegen diesen Freigang äh, Einspruch eingelegt. Und das muss man sich deswegen ähm, so zu Gemüte führen, weil ja diese gleiche Regierung mit den Parteien, mit den katalanischen Parteien, die für die Unabhängigkeit eintreten, ähm, in einen Dialog treten will über eine Konfliktlösung. Also, das muss mir ja. jemand mal erklären. Ähm, wenn man sich im Prinzip an, ja, vorstellt, man will zu einer Konfliktlösung kommen. Dann sollte man ja irgendwie, was diese Frage angeht, ich meine, ganz Europa weiß, dass diese Verurteilung gegen diese Leute wegen Aufruhr äh, absoluter Humbug ist. Es gab keinen Aufruhr, weil ein Aufruhr ist eine hm. äh, mit Gewalt verbundene, mit besonders stark, äh, starker Gewalt verbundene Aufstand. Äh, es gab das nicht. Deswegen wurde auch keiner von den Ex Exilierten wie Karl mal in Deutschland, hm. ähm, die Marta Rovira in der Schweiz oder die Leute in, in, in Großbritannien oder in, in Belgien. Niemand wurde ausgeliefert, weil kein Gericht Europas, das einigermaßen unabhängig ist, diesen Blödsinn erkennen kann, dass da irgendein Aufruhr stattgefunden hat. Und von daher werden die nicht ausgeliefert. Und jetzt eine Regierung, die eigentlich einen Dialog führen will, aber den Dialog ja in, in Wirklichkeit vermutlich gar nicht führen will, aber zumindest ähm, aus dem Selbsterhaltungstrieb ähm, bräuchte sie für ihren Haushalt, muss man sich vorstellen, Haushalt 2020, wir hm. sind im Oktober 2020 und die Regierung hat noch immer keinen Haushalt. Und das in einer Situation, äh, in der äh, der Haushalt der ehemaligen Postfaschisten, also dieser Volkspartei, völliger konservativer Haushalt, wurde schon zweimal verlängert. Die müssen immer noch mit einem Haushalt regieren, der völlig auf eine ganz andere Situation zugeschnitten ist, auf eine ganz andere Politik zugeschnitten ist, die sie angeblich machen wollen. Und jetzt das Ganze noch unter der Situation äh, Coronavirus und den äh, EU-Hilfen, mhm. die ja da kommen sollen. Und wenn ich mir <lacht> vorstelle, also ähm, die Hilfen müssen ja auch... Ähm verbunden sein mit irgendwelchen Projekten. Das heißt, man muss das irgendwie im Haushalt auch schon darstellen, was man da tun will. Und unter der Situation äh, gehe ich hin und lege Einspruch ein gegen eine Maßnahme, die doch für eine gewisse Entspannung sorgt, äh, die vielleicht auch Möglichkeiten schafft, äh, im Dialog dann nicht nur den äh, Haushalt zu beschließen, sondern vielleicht auch äh, sich wirklich mal hinzusetzen äh, und ernsthaft darüber zu reden, wie ja. man mit dem Konflikt umgehen kann. Und all das tun die nicht. Die gehen sogar hin ähm, und legen über ihren äh, Ministerium für Staatsanwaltschaft Einspruch ein gegen diese Maßnahmen. Das mhm. kann, aber in Spanien ist es immer so. Ähm, schlimmer geht immer. Wir ja. haben jetzt diese absurde Situation, dass wieder. Ähm, ähm, dass die Gefangenen, die gefangenen Männer, muss man sagen, mhm. ähm, wegen dieser Situation Coronavirus und Ansteckungsgefahr in den Knästen praktisch in völliger Isolation sitzen, 23 Stunden in ihren Zellen eingeschlossen sind ähm, und nur eine Stunde irgendwie so einen begrenzten Hofgang haben, äh, während die Frauen, nämlich da hat das zuständige katalanische Gericht äh, entschieden, dass äh, das es gibt keinen Indiz, der keinen Grund gibt, der, hm. Grund gibt, der gegen, diese, gegen diesen begrenzten Freigang zum Arbeiten sprechen würde. Und jetzt haben wir die Situation, dass die beiden Frauen zum Arbeiten raus dürfen und eine relativ gute Situation haben, zum Teil auch, äh, carmen Frau war kürzlich im, äh, im Parlament und hat im Parlament äh, gesprochen, hm. äh, und die Männer äh, in Isolationshaft sitzen. In dem Fall hatte, und das ist auch eine Sache, die hochrangige spanische Juristen äh, schwer kritisieren, äh, der oberste Gerichtshof in Spanien auch die, äh, die Frage an sich gezogen, äh, wie die Haft... Wie, wie mit den Haftbedingungen umzugehen ist, unter welchen Haftbedingungen die gehalten werden. Das ist völlig absurd. Also dafür ist immer ein spezieller Richter zuständig und der Richter ist normalerweise in der Region, in der die Gefangenen sitzen. Und da wird er auch Sonderbehandlung. Das oberste Gericht zieht auf einmal die Ausführung der Haft, Haftdurchführung an sich und entscheidet darüber und hat in dem Fall halt entschieden, dass der. Den männlichen politischen Gefangenen, die ähm, der begrenzte Freigang abgesprochen wird. Ja. Sehr absurd. Und, und gab es eine Begründung dafür oder einfach nur eine Entscheidung? Die, gena die genaue Begründung fällt mir jetzt nicht ein, aber ja. das wird, wenn man, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, ja. aber es ist wie, wird wie immer irgendwas Absurdes sein, ja. dass die äh, Bedingungen nicht erfüllt sind oder so weiter, aber das Gericht ähm, ist gar nicht äh, fähig dazu, ähm, hat auch keine äh, Kompetenzen oder hat sich mit solchen Fällen nie be beschäftigt, äh, zu wann, wer, warum ähm, Erleichterungen bekommt. Äh, man sieht das ja in in An anderen Fällen äh, kommen wir vielleicht nachher ja noch gleich drauf, hm. dass äh, andere Leute, wie jetzt zum Beispiel der ehemalige PP, also Volkspartei-Vizepräsident, äh, der hat gerade Freigang gekriegt. Ähm, da hm. geht es dann auf einmal. Ne? Ja, ja. Beziehungsweise auch Iñaki Urdangarin wird ja auch äh, sehr bald jetzt wahrscheinlich Freigang bekommen, obwohl er, so viel ich weiß, kürzer jetzt auch gesessen ist als, als die politischen Gefangenen oder, oder ähnlich lang zumindest. Aber bei ihm ähm, wird das zweifellos wieder diesen Freigang bekommen, äh, wobei er ja eh im ziemlichen Luxus ja, äh, ist das untergebracht ja ist. Entschuldigung? Ja, normalerweise ist das ja auch so. Das haben wir ja auch gesehen, dass die äh, Gefangenen wie der Urangarin ähm, bis zu ihrem Urteil, bis es rechtskräftig ist, gar keine Gefangenen sind, sondern äh, das brav äh, in Freiheit erwarten können, bis das Urteil rechtskräftig ist, was im Fall der Katalanen ja dann natürlich auch anders war. Also die haben schon im Untersuchungshaft gesessen, bis die Urteile kamen. Deswegen sitzt der Urangarin ja auch weniger als, als, als Sie. Und in diesem Kontext ist auch jetzt spannend, was jetzt äh, letztens im, im Kongress der Abgeordneten äh, passiert ist. Da ähm, hat dann, ich weiß nicht mehr wer genau welcher Vertreter genau von der spanischen Regierung, äh, dann eben, da hatte man, also es gab ja einen Antrag von den politischen Gefangenen, ich weiß auch nicht, ob es jetzt alle waren, aber auf jeden Fall einige politische Gefangene haben einen Antrag auf Amnestie, äh, mhm. Äh, eingebracht. Nee, äh, äh, es, es sind die, nicht die ge politischen Gefangenen selbst, sondern okay. Organisationen. Ähm, bei der Dolores ah, okay. die, die Dolores Bacha ist ja, ähm, Mitglied, äh, war ja oder Führungsmitglied auch der, ähm, der UGT, also der spanischen Gewerkschaft UGT in, in, in Katalonien. Und den ähm, Antrag hat die UGT gestellt. Ah, okay. äh, für die, mhm. für die äh, Carme Forcadell hat ihn, weiß ich nicht, irgendeine andere Organisation gestellt. Also nicht die Gefangenen selbst, aber die werden beide äh, auch damit einverstanden. Also das kann man schon ein bisschen so in dem Rahmen sehen, dass sie ähm, das auch unterstützen. Deswegen haben die Männer auch keine oder hat niemand für die Männer Anträge gestellt, weil die das anscheinend eher nicht wollen. In dem Zusammenhang könnte man dann natürlich auch wieder sehen, warum die Frauen vielleicht äh, jetzt gerade Freigang, begrenzten Freigang gehalten und die Männer nicht. Weil das natürlich so ein gewisses Signal ist auch an den Staat, ähm, so ein so einen Antrag zu stellen. Und das wird natürlich jetzt spannend, weil eben äh, dieser Sprecher der spanischen Regierung ja schon gesagt hat, dass dieser Antrag jetzt bald geprüft werden wird. Äh, und da ist es eigentlich äh, im Raum gestanden. Also zumindest hat natürlich dann haben dann alle politischen Parteien sich dazu geäußert. Ähm, dass diese Amnestie zumindest nicht ausgeschlossen ist äh, und wenn man den politischen Kontext äh, sozusagen äh, betrachtet. Äh, aber dass, aber nicht Amnestie, die Amnestie, die Begnadigung. Begnadigung. Begnadigung, ähm. weil das, das ist ja der, der Unterschied eigentlich. Die, die politische Bewegung fordert ja eine Amnestie ah. und Begnadigung ist ja immer so dieser Gnadenakt, in dem man eigentlich ja, ja. so mehr oder weniger ein gesteht, dass man da schon irgendwie eine gewisse Schuld hat, deswegen fordert man ja Begnadigung und da ist so ein, der, der, der Gegensatz ein bisschen, deswegen haben auch die Frauen den nicht selbst gestellt, sondern die wollen sich auch nicht in dieses Boot setzen, sondern haben mehr oder weniger zugelassen, dass andere für mhm. sie, als andere das stellen, weil sie stehen natürlich auch hinter der Amnestieforderung, was ja eigentlich das Richtige ist, das ist alles nur Humbug, was da passiert ist und die gehören äh, amnestiert. Hm. Entschuldigung, war jetzt der fanische Terminus von mir. Nein, ähm, nein, nee, ich wollte es nur genau. klarstellen, nicht damit die absolut Leute auf die ist Wichtig, ist absolut wichtig. <lacht> äh, ich wollte eben, nur eben jetzt äh, abschließend sozusagen sagen, weil eben, wie du vorher gemeint hast, wegen dem, wegen dem Budget, äh, braucht ja eben äh, die PSOE die Unterstützung von, von zumindest von der Scarra Republikaner. Und das ist ja eben das Zündeln an der Waage. Und gleichzeitig braucht ja die auch, im Endeffekt auch, dass Asgera äh, Katalonien regiert, wenn dann äh, die Neuwahlen stattgefunden haben, äh, weil man damit sozusagen diesen, diese Dialogbereitschaft und dieser Kurs, den sie gerade versuchen mit dieser, diesem Verhandlungstisch äh, äh, einzugehen, bestätigt wird, also äh, und das ist natürlich, da wäre natürlich eine ganz wichtige Komponente, damit eine Mehrheit der Katalanen oder der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung das unterstützt, weil die Unionisten wohl kaum, äh, zumindest alle Wahlumfragen sagen, dass das, dass keine Mehrheit, keine unionistische Mehrheit im Parlament, im Katalanischen äh, möglich ist, ähm, und es ist vor allem auch keine, keine, also es könnte nur möglich sein, wenn es wirklich eine Koalition gibt zwischen den unionistischen Parteien, äh, was, meinung nach, ausgeschlossen ist und immer noch schwierig wird, dass sie eine, eine Mehrheit erlangen. Ähm, genau, also sie brauchen im Endeffekt, dass das Skerra Republikaner im Endeffekt den Präsidenten stellt, damit dieser Kurs, dieser Dialog, äh, sozusagen bestätigt wird und man sozusagen äh, nach außen hin sagen kann, ja, dass dieser kurs äh, dialog einen Verhandlungstisch äh, äh, einzugehen, sozusagen der richtige ist und das auch von einer Mehrheit der katalanischen Bevölkerung befürwortet wird. Und das wird halt spannend, weil, wie gesagt, also äh, die, die, die spanische Regierung braucht in Wirklichkeit die, die Unabhängigkeitsbewegung, also die Unterstützung der Unabhängigkeitsbewegung mehr denn je. Und das ist natürlich schon ein, ein politisches Druckmittel. Mhm. Und da, aber genau da ist es wieder äh, völlig unverständlich, wieso die dann so, so eine Politik machen und, und nicht einfach sagen, ja, der zuständige Richter in Katalonien hat Freigang verordnet, okay, dann können wir nichts machen. Ähm, und da, äh, da ist sehr undurchsichtig äh, die Strategie, wobei äh, ich oftmals auch, wenn ich mir äh, vielleicht, wenn wir dann, äh, zum, äh, zum, oder kommen wir jetzt sicher später ja noch drauf, die Frage äh, Coronavirus, da fragt man sich ja auch, welche Strategie äh, die Regierung überhaupt fährt oder ob sie überhaupt eine Strategie hat. Ähm, das wage ich manchmal zu bezweifeln, ähm, dass da vielleicht äh, gar keine wirkliche Linie da ist, sondern da machen die verschiedensten Teile, was sie wollen und es ist gar keine richtige äh, klare Linie da, weil ähm, verständlich ist es nicht. Äh, ich weiß ja nicht, äh, wenn, wenn man den Punkt, wenn ich den Punkt von dir aufnehme, äh, Dadurch, dass äh, Esquerra Republikaner ja überhaupt nichts erreicht hat, ich meine Dialog, äh, der Dialog sollte eigentlich ähm, seit Februar, glaube ich, äh, sollte der Dialog laufen. Es gab eine einzige Sitzung, ein Vorgespräch. Es findet kein Dialog statt. Esquerra Republikaner schafft es im, ähm, im spanischen Parlament überhaupt nicht irgendwelche Maßnahmen rauszuholen im Sinne der, nicht nur der, der katalanischen Bevölkerung, auch nicht äh, für die äh, spanische Bevölkerung. Ähm, und wie man mit so einer Strategie äh, erreichen will, dass äh, Esquerda stärkste Kraft wird in Katalonien und dass äh, quasi der, der Weg, dieses Dialog, nicht Dialogs bestätigt wird, das ist mir völlig schleierhaft. Also ich, ich verstehe das nicht. Und ich befürchte auch, die werden ziemlich heftig an die Wand fahren. Ja, ich bin da auch extrem gespannt, wie sich das da weiterentwickeln wird, ja. Es ist halt, es ist tatsächlich für, für jetzt Außenstehende irgendwie auch überhaupt nicht begreiflich, wie wieder die Strategien hinten dran sind, wer, warum solche Entscheidungen getroffen werden. Das ist oftmals wirklich. Absurd. Genauso absurd, äh, um hier mal eine Überleitung zu machen, äh, sind auch die Geschehnisse, die im äh, Anfang August äh, an die Öffentlichkeit traten. Ähm, da kam nämlich raus, dass äh, in, naja, nennen wir es erstmal so ein bisschen eine der Nacht-und-Nebel-Aktion, der emerierte König Juan Carlos äh, das Land verlassen hat und das äh, Zunächst auch mal total unklar war, wo er denn hin ist. Äh, es gab dann eine, eine Verlautbarung des Königshauses, dass er äh, ja, dass er eben jetzt das Land verlassen hat. Ähm, kam dann raus, dass er in die Arabischen Emirate gegangen ist. Äh, und somit dann eben auch der Aufklärung der, der erheblichen Korruptionsverwürfe und äh, eventuell auch möglichen Gerichtsprozessen in der Schweiz und so weiter, dem dann einfach entgehen wollte. ja Was interessant an der ganzen Sache ist, dass auch diese Ausreise und die Umstände darum natürlich auch von, äh, der, äh, von der Regierung, von der, auch, äh, speziell von der Pse, äh, PSOE, Pseo, See so, ja, sozialdemokratisch. So, ja. Mhm. Ja. Sorry. Äh, ähm, unterstützt wurden, ja, und auch äh, das Ganze mitorganisiert wurde, ja. Ähm, wurde, es wurde jetzt bekannt, ich weiß nicht, inwieweit, ich habe das irgendwo gelesen, dass er doch eigentlich auch, dass er jetzt auch wieder zurückkommen will und dass es wohl ein Einreisedatum <lacht> am 12. Oktober wieder gäbe, aber das ist alles noch so ganz unsicher und unklar, er, er hat wohl Heimweh. <lacht> Wie, wie seht ihr das? Wie, wie habt ihr die, die diese Zeit, diese Tage da äh, gesehen und was wurde da auch in der spanischen Öffentlichkeit diskutiert? Luis an, Luis? Genau, äh, ich auch. ja. Also das, das, das was Erste, Was natürlich aufgefallen ist, dass es sich hier nicht um einen Geflüchteten handelt, überhaupt nicht. Also er hat natürlich nicht, es, ist, es gibt ja keine offizielle Anklage. Man hat ja äh, sozusagen, er ist ja nicht schuldig gesprochen. Äh, also da gibt's schon sozusagen, also da gilt schon die Unschuldsvermutung nicht so wie bei anderen äh, Menschen, die aus hm. Spanien flüchten müssen äh, äh, aus Angst vor politischer, also politischer Entschuldigung, das ist ja keine politische Verfolgung, aber strafrechtlicher <lacht> Verfolgung. Ähm, ja, ähm, dann ist natürlich ähm, eben auch interessant, wie die Regierung äh, reagiert hat. Ähm, die, also Podemos hat zumindest im Nachhinein behauptet, dass sie davon nichts gewusst haben mhm. oder zumindest da nicht involviert waren in diesen ganzen Vorbereitungen und in der Organisation äh, der Flucht des Königs oder des, äh, des ehemaligen Königs. Ähm, und war dann auch sichtlich hat er auch einigermaßen also ich würde mal sagen bedachte oder oder gemäßigte Kritik geübt Währenddessen hat aber die die die Regierung also die, die sozialdemokratischen Regierungssprecher haben dann sich eigentlich sogar gebrüstet, damit, dass sie das wie sie das ausverhandelt haben und wie sie das gestaltet haben. Der Innenminister Marlaska hat dann sogar dann verlautbart, dass man also darauf angesprochen wurde, dass das eigentlich nicht die Bevölkerung nichts anzugehen hat, was der König da macht und dass er auch da sozusagen total gerechtfertigt ist, dass dass er weiterhin Polizeischutz genießt und ähm, das ist natürlich, also die Medien haben das natürlich ganz anders dargestellt wie eben in anderen Fällen äh, und das ist natürlich aber auch, auch international, also was ich da sehr interessant finde, ist, dass da endlich auch zum Beispiel Zeitschriften wie die Bunte mhm. sich da einmischen und, und auch das sozusagen in die Boulevardpresse kommt, weil das Königshaus natürlich äh, ein, ein eine Familie ist oder die Königsfamilie eine Familie ist, die, die sehr präsent ist in, der, in den Boulevard-Zeitschriften international gesehen. Und da kommt, glaube ich, ein ganz anderes Segment, der, der, der sozusagen ein ganz anderes Publikum wird mit, mit diesen Nachrichten konfrontiert. Und ich glaube, das hat schon sehr, sehr stark das, das Image des spanischen Staates und, und der, der Monarchie geschadet. Also es gab da einige sehr harte Schlagzeilen, die, mhm. die schwierig sein werden, dass das sozusagen wieder wieder reinzuwaschen. Und man muss natürlich auch sagen, die Flucht, also wenn man natürlich in, ein, in, die, in die Arabischen Emirate flüchtet, was nicht unbedingt jetzt ein Vorzeigeland in Sachen Demokratie ist, da zeigt man schon, welche Regimes im Endeffekt mit welchen Regimes man sozusagen befreundet ist. Ja, er hatte ja auch nichts zu befürchten, dass, der, dass er von Abu Dhabi irgendwie in die Schweiz ausgeliefert werden könnte. Ich denke, das war auch ein großer Teil der, des Auswahlprozesses des Landes, in das er geht. Ja, ja vor allen Dingen, er hat ja, ja. Ähm, es ist ja bekannt, dass er aus den arabischen Ländern wie Abu Dhabi äh, über all die Jahre immer wieder nach Hause geflogen ist mit äh, Geldkoffern. Äh, deswegen wurden da in den letzten Jahren, also seiner Regentschaft als König, ja, diverse Geldzählmaschinen gekauft vom <lacht> Königspalast. <lacht> ähm, und der hat dann natürlich gute Freunde und der hat dann natürlich äh, gute Geschäfte ein, eingeläutet. Ähm, sein ähm Vermögen eines, der war ja bitterarm, als er da einstmals noch äh, mit der Familie äh, in Escoril in, in Portugal lebte mhm. und so. Äh, und er hat mittlerweile ein Vermögen äh, geschätzt von 1 ähm, bis 2 Milliarden angehäuft. Ja. Ähm, und da kann man sich dann vorstellen, welche Geschäfte der da betrieben hat. Ähm, er hatte ja auch dann seiner ähm, ehemaligen Freundin Corinna oder geliebten Corinna äh, mhm. mal schnell irgendwie äh, 60 Millionen, waren es glaube ich, mal zukommen lassen, damit es ihr, äh, wenn er da mal abgedankt ist, äh, weiterhin gut geht und so. Mhm. Ähm, das sind so die, die vorder, vordergründigen Geschichten. Ich, ich kann da äh, was diesen ganzen Vorgang äh, an Geht, äh, auf ein für mich äh, sehr interessantes Interview mit einer Kollegin, äh, früheren Kollegin, wir haben zusammen in der Recherchezeitschrift Zeitschrift gearbeitet, äh, die Rebecca Quintans verweisen. Ähm, das ist in Telepolis veröffentlicht. Ähm, da führt sie also für mich sehr, sehr gut aus, äh, was die Vorgänge um diese gesamte Pseudoflucht. Ähm, gefördert von der Regierung, äh, welche politischen Zusammenhänge da es gibt, dass der dass der König ausgerechnet nach Abu Dhabi geht, äh, warum die sozialdemokratische Regierung äh, ihn Stützen gestützt hat und weiter stützen wird, und warum, äh, wie du ja auch schon angedeutet mhm. hast, ähm, das ganze, ähm, ganze Geflecht ist ja eigentlich äh, gestaltet sich so, das erklärt die Rebecca, Rebecca auch sehr gut in dem Interview. Abu Dhabi deswegen, weil das einzige Problem, das der gute Juan Carlos ja hat, ist ja nicht, dass in der Schweiz, nachdem, das in Spanien, nachdem in der Schweiz aufgeflogen ist, dass er da Millionen rumgeschoben hat an seine ehemalige Geliebte, dass er eine Stiftung in Panama, glaube ich, hatte, also in, oder auch in anderen Steuerparadiesen noch. Mhm. Nachdem das alles aufgefallen ist, haben die Schweizer Ermittlungen eingeleitet und die Rebecca Gintanz, die erklärt das sehr schön in dem Interview, dass eigentlich er in der, in Spanien ja aus bekannten Gründen, dass die spanische Justiz ja gegen Leute wie die Katalanen wegen Bagatellen vorgeht, aber gegen ihren König ähm, nie ermittelt hat. Ähm, jetzt haben sie die Ermittlungen ihrer Meinung nach äh, nur aufgenommen, ähm, damit man den Schweizern die Ermittlungen entziehen kann. Also das ist ein reiner juristischer trick den schweizern zu sagen mhm. äh, passt mal auf wir sind da dran ihr braucht euch dann nicht weiter darum zu kümmern ähm, in der hoffnung auch dass äh, der mann der ist mittlerweile 84 jahre alt, der wird noch ein bisschen in abu dhabi bleiben vielleicht kehrt er auch zurück aber auf jeden fall ähm, wurde auch vor kurzem äh, erklärt dass die ermittlungen in, in spanien äh, weitergeführt werden das ist alles nur ein signal äh, ihrer meinung nach äh, dass den Schweizern dieses Verfahren entzogen werden sollte, um das Verfahren aus Spanien kontrollieren zu können. Und man muss sagen, bei dieser Frau, also das ist nicht irgendeine Frau und das ist nicht irgendeine Journalistin, die das behauptet, sondern die Rebecca Kintanz ist die absolute Kennerin dieser ganzen Geschichte. Die kennt trotzdem in der Welt praktisch niemand. Die hat schon vor äh, genau... 20 Jahren oder war es vor 10 Jahren? Ich glaube genau vor 20 Jahren, 2000 genau. Vor 20 Jahren haben wir ähm, damals als ähm, Recherchezeitschrift Adi Belza ein Buch von ihr veröffentlicht, die hat das damals noch unter dem äh, Decknamen Patricia Schwerdlo veröffentlicht, weil äh, in dem Buch wurden die ganzen Schweinereien, die ganzen miesen Geschäfte, die ganzen Geschichten um, den, um das Königshaus schon veröffentlicht, aber vor 20 Jahren war das in Spanien absolut tabu, mhm. da auch nur... Das Wort ähm, zu erheben dazu. Es ist kein Zufall gewesen, dass diese Recherchezeitschrift äh, wenige Monate später äh, mit dem Hinweis, angeblich von der ETA, also von der ja. damaligen baskischen äh, Untergrundorganisation geführt zu sein, äh, geschlossen wurde. Ähm, wir haben das äh, damals diskutiert, aber äh, ich glaube mittlerweile, die Rebecca hat da völlig recht, dass der zentrale Punkt der war, dass äh, dieses Buch rausgekommen ist. Das wurde mit einem absoluten Schweigen belegt und es ist das zentrale Buch, das man bis heute anwenden kann. Sie hat auch noch mal eine zweite äh, Folge davon geschrieben, ähm, aber hm. Hm. sie ist die absolute Kennerin und ich halte das äh, für sehr interessant, was sie sagt. Ich halte auch für sehr interessant, dass sie davon ausgeht, dass dass nur eine erste Offensive ist gegen äh, Juan Carlos, dass man im Prinzip in Spanien mittlerweile, ähm, man muss ja wissen, äh, dass äh, es der Diktator Franco war, der äh, Juan Carlos als seinen Nachfolger bestimmt hat. Ich sage das dann manchmal so ein bisschen, äh, Vergleiche hinken ja immer. Aber stellen mhm. wir uns mal vor, äh, Hitler hätte mit Rudolf Hess äh, oder König Wilhelm irgendwen seinen Nachfolger bestimmt, der bis quasi heute im Amt ist. Das kann man sich also einfach nicht vorstellen. In Spanien ist das normal. Und diese, diese absolute, äh, abnormale An Anormalität, ich glaube, die, ähm, und das erklärt die Rebecca auch sehr gut, die geht mittlerweile auch vielen Leuten anhand der ganzen Eskapaden aus dem Könighaus, ähm, Mittlerweile wird auch zum Problem mhm. für, für die Leute, die daran interessiert sind, ihre Geschäfte zu machen. Und sie geht davon aus, dass, ähm, weil ja für alle klar ist, der Sohn wusste von diesen ganzen Geschichten, die sein Vater getrieben hat. Äh, er tut mhm. ja auch davon profitieren. Da war ja auch eingeschrieben als ähm, zum Beispiel für diese Stiftung in Panama als ähm, Erbe. Er ist erst viele eine gute Zeit später von diesem Erbe zurückgetreten, als das Ganze ähm, äh, breit bekannt wurde. Also er, er ist nur zurückgetreten, weil er nicht mehr anders konnte und nicht, hm. weil er das Geld nicht hätte haben wollen. Äh, von daher geht sie davon aus, dass mittlerweile es in bestimmten Kreisen in, in Spanien, äh, die, die, die Geld verdienen wollen, äh, durchaus ein Interesse gibt, äh, insgesamt die Monarchie abzuwickeln, auch mit dem Blick auf Katalonien so sagen wir mal, eine falsche zweite, einen falschen zweiten Übergang äh, durchzuziehen, ähm, also so eine Pseudo-Republik einzuführen, die keine wirkliche ist, also genau das ähm, ähm, hm. zu tun, was nach Franco schon passiert ist, ähm, etwas zu verändern, um wirklich gar nichts zu verändern. Und ähm, so eine zweite Welle ansteht und sie analysiert da auch sehr gut die, ähm, Position der spanischen psoe da drin die ist in einer absoluten zwickmühle ich meine die psoe hat ja ab 1982 äh, bis 96 spanien regiert und wusste genau was der könig alles tut und haben nichts dagegen getan ähm, einige aus der geschichte aus der partei haben auch an diesen äh, geschäften mitgewirkt und haben davon profitiert das heißt die Zwickmühle ist die, dass mit Juan Carlos einige der Psoe äh, fallen würden. Jetzt muss die Psoe, das ist so ihre Analyse, muss versuchen, irgendwie äh, auf der einen Seite das Königshaus zu schützen, allerdings nicht zu stark, damit sie nicht umfällt, wenn das Königshaus umfällt. Und das ist so irgendwie das Spannungsfeld, in dem die sich da gerade bewegen. Deswegen machen sie dann so Sachen, dass sie eine nicht richtige Flucht unterstützen und als wir, ich zahle ja auch Steuern hier in Spanien, mm. äh, bezahl also jetzt mit, dass dieser Mensch, der äh, da irgendwie ein bis zwei Milliarden ähm, hat, äh, sogar noch aus spanischer Staatskasse jetzt die äh, Sicherheitsbeamten ähm, finanziert werden. Das ist alles absurd, du hast da schon recht, ja. Ähm, die die äh, die Stimmen werden natürlich dann auch lauter ähm, hinsichtlich, du hast ja auch angesprochen, ein Referendum über die, über die Rückkehr zur Republik und damit ist es ja eigentlich quasi eine faktische Abschaffung der Monarchie. Ähm, diese Stimmen werden lauter. Äh, aber ne, nach jetziger Sicht eine echte äh, Chance darauf, dass sowas kommt, sehen wir nicht, oder? Nee, das sieht, das sieht sie auch nicht. Also ja. ähm, wie, wie, also ich, ich vermute mal, äh, wie meist. In Spanien wird man da äh, freihändig mh, jonglieren. Je nachdem, wie stark der Druck wird, wird man in der bestimmten Situation dann äh, entsprechende Maßnahmen ergreifen. Mhm. Äh, man könnte ja dann, äh, also sie geht davon aus, dass äh, nachdem äh, man den Juan Carlos Reel abgeschossen hat, dass dann äh, sich die Zielfernrohre auf seinen Sohn richten, dass man äh, ihn vielleicht dazu bringen könnte, selbst zurückzutreten, dass man gar nicht ein Referendum durchführen müsste über die Absetzung der Monarchie, sondern dass es das die von alleine erledigt. Wie das dann stattfinden kann, das ist, also ich denke, das wird man dann in der, in der Situation entscheiden. Das kann auch noch eine, eine ganze Weile gehen. Also es ist nicht die Frage, dass das jetzt irgendwie ähm, im nächsten Jahr passiert. Aber das hängt von den verschiedenen Dynamiken ab, die da stattfinden, hm. hängt natürlich auch davon ab, wie stark die Dynamik ist in den verschiedenen Regionen, die aus diesem Staat wollen Also wir haben ja, ich meiner Meinung nach, oder vielleicht ist es meine Hoffnung, aber ich glaube, ich würde es mal als meine Meinung sehen, wenn wir ja bei den kommenden Wahlen in Katalonien sehen, dass dass es eine mehr als 50-prozentige Mehrheit äh, von Menschen gibt, die die Unabhängigkeitsparteien wählen. Äh, wir haben eine immer stärkere äh, Beteiligung oder Unterstützung für diese Unabhängigkeitsparteien, auch im Baskenland und vor kurzem auch, und das ist vielleicht sehr wichtig, auch in Galicien, dass der äh, galizische Block auf einmal 20 Prozent bekommen hat. Wir mhm. haben quasi den gesamten Podemos-Block abgeräumt und äh, sind... Äh, sind auf 20% gekommen, wo selbst in, in Galizien mittlerweile die äh, Ideen aufkommen, äh, Unabhängigkeit oder äh, Anschluss an Portugal. Mhm. Ähm, und das bringt dieses gebilde Spanien immer stärker in, in Bedrängnis. Und irgendwann muss, ähm, müssen die, die da äh, Geld verdienen wollen, äh, die müssen da äh, re reagieren. Und das wäre natürlich nur logisch, dass man so eine Pseudo-Lösung findet, äh, dass man direkt... Region wieder mal mit so einer Pseudo-Republik ähm, zum Beispiel ähm, befrieden, befrieden würde für eine gewisse Zeit, bis die Leute dann wieder merken, ja, das ist ja auch wieder nur das, dasselbe, das nur ja, mit, ja. Dem, mit dem neuen Mantel. Mm, mm, ja, ja. Was ich auch in diesem ganzen, bei diesem ganzen Thema interessant finde, ist, wie unbeholfen und inkompetent die Pressestelle des, des Königshauses offensichtlich <lacht> agiert. Also damals eben nach, dem, nach der Flucht des, des ehemaligen Königs hat er dann ist ein, ein Brief veröffentlicht worden oder zumindest ein Teil eines Briefes veröffentlicht worden, in dem eben der, der ehemalige König Juan Carlos Felipe also seinem Sohn sozusagen äh, seine Flucht erklärt äh, und das sind drei Zeilen praktisch, wo er eben sagt, ähm, ja, dass er sozusagen äh, das Land verlässt, äh, nachdem eben über seine Vergangenheit äh, heikle Informationen, die er aber abstreitet, also im gleichen Satz äh, veröffentlicht werden und eben um den Schaden am Königshaus und äh, an der Regentschaft seines Sohnes abzuwenden äh, und gleichzeitig und das ist eine wirkliche Verhöhnung äh, für das Wohl äh, der, Span der, der spanischen Bevölkerung oder oder Spanien sozusagen äh, einzutreten, äh, also sozusagen eigentlich total selbstlos hat er das dargestellt. Äh, das Land verlässt. Äh. Und ähm, das, das war es praktisch, also von seiner Stellungnahme. Und das Königshaus hat dann äh, im Anschluss und das, der ganze, die ganze Pressemitteilung, der, die offizielle des Königshauses, ist äh, wirklich äh, nicht einmal eine Dreiviertel als Vierseite lang. Äh, und dann eben im Anschluss darauf schreibt dann äh, das Königshaus offiziell, eben man, äh, wir wollen in diesem Zusammenhang äh, an den großen Dienst, den der ehemalige König Juan Carlos, ähm, also ich, ich zitiere dir das jetzt alles aus, aus Erinnerung, ähm, für, der Spani also für Spanien äh, geleistet hat erinnern. Und das, äh, das ist alles also, äh, und das kauft einfach in Spanien schon wirklich eine große Mehrheit nicht mehr ab. Also mhm. das, so frech und so dreist kann man ja kaum sein und da hilft auch nichts. zum Beispiel äh, Deklarationen von, also das ist jetzt letzte Woche, hat äh, Pablo Casado, also der, der Chef der Spanischen Volkspartei, getwittert, äh, dass es ja unglaublich ist, und eine Frechheit ist, wie da Podemos äh, da den König kritisiert wegen einer anderen Geschichte, die vielleicht heute auch noch zur Sprache kommen wird, äh, weil den König haben ja alle Spanier gewählt und die spanische Regierung nicht. <lacht> äh, was ja unglaublich ist, also es ist ja äh, ein Wahnsinn und diese dieses, diese, dieses, diese also diese komplette Fehldarstellung ist so oft schon wiederholt worden, so ganz im Sinne, wie Trump halt äh, agiert, indem man einfach äh, wiederhole eine, eine Lüge so oft, oder eben ganz viele äh, Politiker äh, agieren, dass sie einfach so oft eine, eine, eine Lüge wiederholen, bis die Leute das einfach abkaufen. Aber in dem Fall, also das ist ja wirklich... Äh, ja also man kann auch es gibt auch Umfragen darüber wo man die spanische Bevölkerung also wo, wo Menschen also Reporter auf die, äh, in die, auf die Straßen gehen und äh, einzelne Personen fragen äh, äh, wie oft Franco die Wahlen gewonnen hat und manche können ja wirklich nicht darauf antworten äh, hm. also bei so einer Funkfrage. Äh, ja also ja. <lacht> um lange Rede kurzer Sinn also äh, es ist ja unglaublich welche, welche Gedankenkonstrukte diese die die spanische Rechte da produziert um dieses System zu stützen und irgendwann fällt das äh, sozusagen, fällt das wie ein Kartenhaus äh, auseinander, weil es ist einfach, so viele Lügen kannst du nicht mehr verbreiten, um, um, diesen, die, um, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Mhm. Mhm. Ja, das sind, das sind immer so Sachen, deswegen sind auch so Prognosen, zeitliche Prognosen sind immer sehr schwierig. Ähm, ich wurde mal auf einer Veranstaltung in Berlin äh, gefragt, ob ich die ähm, ob ich die katalanische Unabhängigkeit in kurzfristig, mittelfristig für, für möglich halte. Und dann habe ich äh, zunächst erstmal nicht geantwortet, sondern eine Rückfrage gestellt. Ich ähm, habe dann gefragt, ähm, hast du äh, im Frühjahr 1988, äh, 1989 für möglich gehalten, dass die Mauer fällt? Ähm, und eben, da hat hm. man dann dieses Ding. Es gibt politische Dynamiken, die sind schwer vorhersehbar, dass Völlig. Also ich hätte mir 1988, 1989 äh, noch nicht vorstellen können, dass irgendwie die Mauer, ähm, und ich war auch völlig erstaunt, als es dann irgendwann hieß, äh, die Mauer ist offen. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die kann man zeitlich schwer einordnen. Es müssen bestimmte Vorgänge äh, zusammenfallen. Es gibt so... Vorgänge, die ja stattfinden werden. Also wir haben ja jetzt gerade heute wieder das Unabhängigkeitsreferendum zum Beispiel in Neukaledonien. Also Frankreich hat das zweite Unabhängigkeitsreferendum in, in Neukaledonien akzeptiert und die haben heute abgestimmt. Sie haben es fast gewonnen, allerdings mit 47 Prozent immer noch knapp zurückgeblieben. Aber wir haben nächstes Jahr die Entwicklung in Schottland, wo die Schotten hm. jetzt auch in die Unabhängigkeit gehen. Also die Karten werden ständig neu gemischt und alles das, was mit Corona läuft und die absolute Unfähigkeit, die da von spanischer Seite gezeigt wird, mit politischen oder mit, mit, mit, mit, mit gesundheitlichen Problemen umzugehen, die bringt ja vielleicht auch Leute äh, dazu zu überlegen, ähm, äh, ja, äh, was läuft denn da eigentlich? Also wenn ich mir äh, die letzten Tage, also wirklich von äh, hochrangigen oder weltweit anerkannten äh, Nachrichtenportalen anschaue, wie zum Beispiel Bloomberg ähm, die, oder ähm, The Economist, die von einer vergifteten oder toxischen spanischen Politik sprechen, ähm, wo, wo wirklich gemerkt wird, dass da eine Horde Unfähige an der Macht ist, äh, wo man dann nicht weiß, wann dieses Kartenhaus, wie der Louis das so schön gesagt hat, irgendwann zusammenfällt. Das ist schwer, schwer vorauszusagen, aber die tun das Beste dafür auf allen Ebenen, äh, dass es schnell geht. Hm, hm. Louis, wie sieht's aus bei dir zeitlich Du sagtest ja äh, vorher, du hättest nicht allzu viel Zeit. Ähm. Ja, ja, ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Ich, wenn, ich, ja. wenn ich dann, äh, ich bin eben bei meiner Familie und äh, irgendwann werde ich dann zum Abendessen gerufen, das ja. dürfte nicht mehr lang dauern. Wenn ich ja. schon da bin, dann muss ich auch die Zeit mit ihnen nutzen sozusagen. Viertel nach neun, da wird es langsam Zeit bei den Spaniern, ja genau, ja. im Katalan. Ja. <lacht> ähm, lass uns mal noch ein weiteres Thema dann angehen und zwar ähm, mal ein bisschen auch in die Wirtschaft zu gehen oder beziehungsweise ins Finanzwesen. Es gab Jetzt im September eine Fusion von zwei recht großen, wichtigen Banken, einmal der Bankier und einmal der Kascha Bank. Die Bankier ist entstanden 2010 circa nach der Bankenkrise durch den Zusammenschluss von, von sieben Sparkassen, die wohl nicht mehr ganz so gut dastanden <lacht> und äh, das ganze Konstrukt äh, wurde dann auch mit 24 Milliarden an natürlich Steuergeldern ähm, gerettet, sodass dann halt eben jetzt hier diese Bank hier entstanden ist ähm, und die soll jetzt oder ist jetzt ähm, quasi mit dieser Bank ähm, fusioniert, bildet damit die größte Bank Spaniens und die zehntgrößte Bank Europas wird mit einer Bilanzsumme von 660 Milliarden Euro taxiert. Ja, wie kam es dazu und was sind denn da jetzt die politischen Implikationen? Wieso ist das interessant für uns? Ja, das ist eine sehr interessante Sache. Das muss man auch auf verschiedenen Ebenen sehen. Wenn wir jetzt, ich bringe mal die, die Ebene, die vielleicht am wenigsten klar von vielen Leuten gesehen wird, das ist eine Vermutung von mir, um anzuschließen an, an die Themen, an denen wir gerade dran waren, und zwar die katalanische Frage. Die Caixa-Bank ist ja eine katalanische Bank. Ja. Ähm, und dieser ganze Vorgang ist für mich ein Versuch, ähm, dass man jetzt die Bank ja also quasi die ehemaligen großen spanischen Sparkassen, unter die Aufsicht, weil das ist ja keine Fusion, das ist ja der völlige Blödsinn, das ist eine Übernahme. Ähm, die Kaiser übernimmt die Bank ja komplett ähm, und das Ganze wird äh, quasi unter dem Ding, das... Äh, die 22 Milliarden ungefähr, die die noch nicht zurückgezahlt haben aus den äh, Hilfs, äh, Hilfsmilliarden, äh, die werden abgeschrieben. Das heißt, äh, politisch äh, ist es für mich ein Angebot an einen Teil der katalanischen Bourgeoisie. Äh, seht mal her, äh, wir geben euch was. Ja, ein bisschen Friedensangebot an die katalanische Bourgeoisie. Also was man auf der politischen Ebene vorhin schon diskutiert haben, mit den Gefangenen und so weiter eben nicht macht, äh, richtet man sich an die Geldfraktion in der Hoffnung, dass die Geldfraktion ähm, möglichst wenig Interesse an einer Unabhängigkeit hat. Weil, äh, man hat vielleicht die letzten Jahre auch gesehen, dass äh, doch Leute aus, auch aus der Oligarchie oder auch Leute, die Geld haben oder Firmen, große Firmen, äh, sich auf, auf die Seite der Unabhängigkeitsbewegung geschlagen haben, weil sie gesehen haben, dass äh, in Spanien äh, für sie äh, die Voraussetzungen äh, immer schlechter geworden sind, beziehungsweise dieses Axiom, das immer aufgemacht wurde von Seiten von Spanien, die Firmen, die spanischen, äh, die, die katalanischen Firmen oder auch die baskischen Firmen, die können ja ohne Spanien gar nicht mehr leben. Das hat sich in der letzten Finanzkrise, also in der letzten Krise, nach der Finanzkrise deutlich geändert über die Frage der Internationalisierung. Die Abhängigkeit vom spanischen Markt in diesen Unternehmen ist deutlich gesunken. Und deswegen glaube ich, ist das ein klares Signal an die ähm, äh, katalanische Bourgeoisie: okay, ihr kriegt hier was, ihr dürft jetzt sogar einen Teil äh, unseres Bankensystems ähm, kontrollieren. Meiner Meinung nach allerdings wird auch das wieder zum Rohrkrepierer werden unter den ökonomischen Voraussetzungen, die wir jetzt gerade haben. Es ist nämlich ja so, in Spanien ist ja wie in keinem anderen Land die Wirtschaft eingebrochen über diese absurde Corona-Politik, die die machen. Und die wird sich auch, weil wir jetzt fett in der zweiten Welle drin hängen, nicht so schnell erholen wie in anderen Regionen. Das heißt, wir werden hier eine sehr große Zahl von äh, Zahlungsausfällen bei Krediten erleben, äh, mit einer großen steigenden Arbeitslosigkeit und hm. so weiter. Das heißt, auch diese neu geschaffene, noch größere Bank, äh, Bank ja steht ja sowieso nicht gut da, wie gut die Kaiser noch da steht, da wage ich auch ein ähm, großes Fragezeichen dran zu hängen. Wir haben das in der letzten Finanzkrise gesehen, dass irgendwann mal die geschönten Bilanzen auf den Tisch kommen und man feststellt, dass viele von den Krediten oder was als aktiver geführt wird, längst faul ist. Und es ist aber auch klar, dass in dieser Krise ein Haufen Kredite faul werden werden. Und dann werden wir sehen, ob diese Bank ja nicht auch die Kaiser mit runterzieht. Und die Kaiser hat ja schon ein gutes Stück weit über den Unabhängigkeit an Gewicht verloren, nämlich darüber, dass viele die Kaiser hat den, diesen komischen Kurs mitgemacht, als, die, als es zum Referendum kam und die spanische Regierung allen Firmen angeboten hat oder gedrängt hat, hm, sie zu sollen doch Katalonien ja. zu verlassen genau. Dann hat auch die Kaiser ihren einen Firmensitz verlegt, also die haben quasi äh, den, den Briefkasten umgehängt. Äh, es hat sich kaum was verändert, aber der Briefkasten hängt jetzt in Valencia. Und ähm, Sie haben viele Kunden verloren, und, katalanische. Ganz, ganz genau, und darauf wollte ja, ich nämlich ja. hinaus. Äh, das ist ja eine absolute Schwächung. Also viele katalanische, äh, also ich meine, die Unabhängigkeitsbewegung ist ja in einem Bereich von, sagen wir mal, 50 Prozent. Und viele dieser Leute haben gesagt, okay, so eine Bank, die diesen Prozess äh, nicht nur nicht stützt, sondern sogar aktiv bekämpft, da möchte ich kein Kunde mehr sein. Und haben ihre Aktiva oder ihre Sparnisse aus dieser Bank rausgezogen. Das hat der Bank natürlich wahrscheinlich deutlich heftiger geschadet, als man bisher weiß oder vermuten kann. Deswegen vielleicht auch ein Stück weit Flucht nach vorn von der Bank, nämlich dieses, also dieses Ding, Bank ja da zu übernehmen. Also ich, also ja. meiner Meinung nach wird das zum Rohrkrepiere. Und es könnte noch passieren, dass Bankia ja war ja zu großen Teils in Staatshand, dadurch, dass die über 24 Milliarden gestützt wurden. Es könnte im schlechtesten Fall darauf hinauslaufen, dass Bankia ja die Kaiser mit in der Krise runterzieht. Diese neue Bank, die da gegründet mhm. wird, dass die wiederum zum Rettungsfall wird wiederum mit ähm, mit äh, Steuergeldern gestützt werden muss und dann ist plötzlich der umgekehrte Fall da, dass nämlich die Caixa nicht mehr katalanisch ist, sondern ja. diese neue äh, fusionierte Caixa-Bank ja auf einmal in äh, spanischer Hand ist. Und das wäre dann, so sage ich mal, der Worst Case. Ähm, und äh, ich glaube, das haben äh, die in Spanien auch nicht auf dem Schirm bei, ihrer, bei ihren Überlegungen. Mhm. Die haben, glaube ich, eher noch auf dem Schirm äh, dieses Ding, wir geben jetzt mal der, äh, der katalanischen Oligarchie was, damit sie äh, nicht noch stärker äh, abdriftet in Richtung Unabhängigkeitsbewegung. Mhm. Und klar, das ganze Ding ist, äh, da steckt natürlich ganz andere Überlegungen noch mit dahinter. Ich habe gerade heute... Äh, noch mal im Text bei, bei Telepolis, äh, laufen über die ganzen äh, illegalen Geschäfte, die äh, Banken so betreiben, da geht es ja mittlerweile um, um Billionen. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt so zwei äh, größere Banken fusioniert zur größten Bank, dann hat man nämlich genau dieses Ding, äh, too big to fail. Egal mhm. was die tun, egal wo sie hinkommen, sie müssen gerettet werden. Also nach der Logik äh, ja. bestimmter Leute. Und äh, das wird da nochmal verstärkt vorangetrieben. Wir haben jetzt gerade noch einen neuen Fall. Also es äh, versuchen sich gerade wie, 19, äh, wie, wie äh, 2007, 2008 in der Finanzkrise wieder die verschiedenen Banken in äh, Fusionen zu retten. Ähm, es finden gerade wieder ähm, ähm, Gespräche statt, zum Beispiel zwischen der Uni und der Lieberbank das sind auch wieder Banken, die damals aus der Finanzkrise hervorgegangen sind. Damit würde die fünftgrößte spanische Bank entstehen. Die versuchen sich alle schon anhand der Krise in so eine Situation zu retten. To big to fail. Ja. Dass auf jeden Fall die Rettungsmilliarden fließen, wenn es eng wird. Ja. Sind mal gespannt, wie das ausgeht. Was ich noch gelesen habe, ist natürlich, wenn so eine Fusion ansteht, und das ist ja eigentlich überall auch immer so, ähm, kann man davon ausgehen, dass es hier zu Filialschließungen kommt und das sind für irgendwie 5.000 bis 8.000 ähm, Arbeitsplätze wohl tatsächlich auch in Gefahr. Ähm, das ist doch auch was, was irgendwie so einer Regierung eigentlich nicht gefallen kann. Aber ähm, naja, so ist naja, das ja, nun mal. Das sind halt die, äh, die Geschichten, dass sie auf diese... Ähm, das sind ja die, sagen wir mal, die, die insgesamt ähm, negativen Auswirkungen, äh, die immer noch da sind aus der letzten Finanzkrise. Ja. Also, man hat ja behauptet äh, lange Jahre, die, diese letzte Krise, die wäre beendet. Allerdings, ähm, wir haben immer noch äh, eine Europäische Zentralbank, die es nie geschafft hat, äh, seit der letzten Krise die Leitzinsen auch nur über den Punkt Null anzuheben, beziehungsweise wir sind im Bereich. Äh, Negativzinsen, mhm. was die Einlagen bei der EZB angeht. Das heißt, ein großes Geschäftsfeld, auf dem Banken Geld verdienen, ist seit der letzten Krise weg. Und jetzt gibt es natürlich die einzige Möglichkeit, das ist nämlich ihre interne Logik, dass man jetzt über Zusammenschlüsse natürlich dann so Synergieeffekte erzeugt, dass man halt sagt, also wir haben hier in etlichen Stadtteilen haben wir eine Bank ja und wir haben eine Keicher. Wir legen uns zusammen und dann können wir eine von diesen beiden Filialen schließen, Leute raushauen. Ähm, damit haben wir geringere Kosten. Das ist natürlich die Logik, auf der äh, die denken. Hm. Klar, die Staatslogik kann das eigentlich nicht sein, weil das sind halt wieder dann 5000 Leute direkt und noch etliche indirekt, äh, die dann ähm, auf die Sozialkassen gehen. Also äh, ja. die sind völlig leer in Spanien und <lacht> da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Ja, ja. Und das in der Situation einer Krise. Ne? Hm. Hm. Luis, hast du da noch eine katalanische Sicht drauf? Ähm, nicht wirklich. Also, das Wichtigste ist, ist, ist glaube ich, genau das, was, was Ralf schon am Anfang angesprochen hat, ist also aus der katalanischen Perspektive genau das, dass eben ähm, damit die, die, also sozusagen die Bank immer mehr in, in spanische Hand oder, oder in, in Hand. Äh, ähm, des de spanischen Staates oder oder, oder, oder der Zentralregierung ähm, sozusagen fällt und damit sozusagen ähm, ja die, die, die katalanische Finanzmacht gesch geschwächt wird wobei man natürlich auch sagen muss dass die Bank oder oder die Geisha wie sie früher geheißen hat nie hm. irgend auch also ja sehr, außer den Namen hatte sie sehr wenig katalanisches in dem Sinn also außer, außer die Gründung ähm, Genau, und, aber ich glaube, dass, dass, dass die, die Konsequenz einfach genau das ist, dass da einfach das Kapital äh, abfließen wird und das wird äh, einen schwerwiegenden Schaden äh, äh, also erzeugen, meiner Meinung nach. Eine Anmerkung aus der Postproduktion. Im Folgenden sprechen wir fälschlicherweise von Alberto Fernandez diaz Es war jedoch Jorge Fernandez diaz gemeint. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Aber ich muss dann leider dann aufhören. Ich wollte nur mhm. noch eine Sache anbringen, die wir die bei den Vorbereitungen, die, die, die, sozusagen, die, die wir nicht angekündigt hatten ja. oder die wir nicht bedacht hatten. Das ist eine Sache, die, die, die meiner Meinung nach ist keine großartige Nachricht oder, oder nichts Bedeutendes in dem Sinne, nichts Schwerwiegendes, aber die sehr bezeichnend ist, glaube ich, für, für die Art, wie eben der spanische Zentralstaat mit der katalanischen Frage oder beziehungsweise prinzipiell mit politischer Dissidenz umgeht. Das ist in der also es gab ja den den ehemaligen Innenminister der PP. Das ist der Alberto Fernández Díaz. <lacht> äh, der hat äh, in diesem Sommer seine Memoiren veröffentlicht und da gibt es eine Schlüsselszene, die er dann auch bei Interviews dann über die er berichtet hat. Da erzählt er von einem Treffen. Ich glaube, das war 2015 mit dem ehemaligen Papst Ratzinger und da erklärt ihm angeblich Josef Ratzinger, dass der Teufel höchstpersönlich an dem äh, interessiert ist, dass der spanische Staat äh, oder, oder daran interessiert ist, den spanischen Staat zuzufügen, weil eben historisch ges gesehen äh, der Sp also Spanien so wichtige und positive Dienste der Kirche geleistet hat und sozusagen der Teufel, äh, der Zitat, äh, die immer die Besten äh, anfällt, und man muss auch bedenken, also Alberto Fernández Díaz ist Mitglied des Opus Dei, ist streng katholisch, ähm, äh, wie viele Mitglieder der PP. Und äh, wenn man das sozusagen aus dieser Perspektive äh, nimmt und dass dieser Mensch das offensichtlich ernst nimmt, also ähm, dass der Teufel höchstpersönlich darin interessiert ist, Spanien Schaden hinzuzufügen, ist sozusagen die Bekämpfung ähm, sozusagen gegen alle Kräfte, die versuchen, äh, Spanien auch nur zu kritisieren oder zu verändern, in, natürlich legitim und man bekämpft ja damit im Endeffekt den Teufel. Und äh, ja. wenn man das aus dieser Perspektive sieht, dann wird einem auch, auch, auch sehr, sehr viel klar, also dann, ähm, wie diese Prozesse äh, stattfinden und wieso diese Menschen so vehement gegen eine Loslösung Kataloniens oder gegen linke Regierungen oder gegen Atheismus oder gegen politische Dissidenz vorgehen, weil sie sehen sich in ihrem Glauben und in ihrer Frömmigkeit komplett legitimisiert, alle Instrumente gegen den Teufel, alle verfügbaren Instrumente gegen den Teufel einzusetzen. <lacht> Das ist mal Und eine andere ist nicht Sichtweise, irgendjemand. Ja, ja. Das ist der ja, ja. ehemalige spanische Innenminister, der solche Sachen, der sich nicht einmal schämt dafür, hm. solche Sachen publik zu machen. Also das schlimme ist, dass er das ja glaubt. Genau. <lacht> ja. Ja, das ist spannend. Das ist sehr absurd. Ja. Na gut, ähm. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, dir auch. Und lass es dir ich, gut gehen in Barcelona. Ja, Dankeschön. Ihr komm, euch ich bin wieder schon gesund gespannt, nach Hause. Was, was <lacht> sonst noch heute alles so angesprochen werden wird. Alles klar. Ja, hör mal doch ein bisschen rein in die Widersprüche zwischen den Parteien und gebt uns dann nochmal Input die nächsten, bei den nächsten Podcasts. Genau. Mach ich. Ja. Prima Luis, herzlichen Dank. Alles Gute und bis bald. Ne? Alles Gute euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Gut. Dann machen wir weiter. Wir haben nämlich, das ist jetzt auch nochmal spannend gewesen mit Alberto Fernandez. Diaz. Ja, das ist äh, nochmal eine ganz wichtige Sichtweise. Dass, ja. dass, dass man wirklich, das kann man ja eigentlich, sind ja alles Sachen, die kann man sich ja in Deutschland überhaupt nicht feststellen. Nee. Dass, äh, vorstellen, dass irgendein Minister so einen derartigen Unsinn schwafelt mhm. und dass dieser Mann äh, Minister hm. war. Und ich meine, das hat der Luis jetzt nicht angesprochen, ähm, der hat ja die gesamten, äh, der ist ja tiefst verwickelt in diese gesamten Kloaken, weil für diese Leute ähm, tiefgläubig, also das ist ja der äh, faschistoide Nationalkatholizismus, ähm, äh, der ja unter Franco schon äh, sehr stark war und hm. in dieser postfaschistischen Partei natürlich weiterhin sehr stark ist. Dass der ja ganz tief in diese Kloaken verwickelt war, und das sind ja die letzten Wochen, ist das ja aufgebrochen in Spanien, dass für alle mittlerweile klar ist, dass die spanische Regierung aus der Regierung, nämlich aus dem Hause von Fernandes Díaz, alles unternommen hat, um zu verhindern, dass diese Volkspartei, diese Postfaschistische, aus der er kommt, verurteilt wird wegen ihren Korruptionsgeschichten. Und die haben dann die wüstesten Sachen unternommen, nämlich diesen ganzen, ähm, ja, diese politische Brigade, die sie aufgebaut hatten, ähm, genutzt haben. Die wurde ja auch schon gegen Katalanen eingesetzt, nämlich dass man zum Beispiel gegen den früheren Bürgermeister von, von äh, Barcelona äh, diese angeblichen Korruptionsvorwürfe und die angeblichen... Ähm, Konten, die er auf Banken in Andorra haben soll, alles gelogen, das wurde erfunden. Und die haben nicht nur gegen Katalanen irgendwelche Anschuldigungen formuliert und geschaffen und erfunden, hm. sondern haben auch ganz real agiert, zum Beispiel gegen den eigenen Schatzmeister, nämlich der Luis Barcenas, der ja diese Schwarzgeldkassen geführt hm. haben, in, der, in, in die die Schmiergelder geflossen sind. Die haben dann äh, da äh, Mafiosis beauftragt. Zum Beispiel wurde einer, der hat sich dann als äh, auch wieder interessant als ähm, Priester verkleidet, ist er zu der Familie Barsenas äh, mhm. gegangen, äh, hat sich da Zutritt zu der Wohnung verschafft, hat dann eine Knache rausgeholt und hat sie aufgefordert, die Unterlagen, die noch äh, über diese Schwarzgeldaffäre. Äh, da lagern rauszurücken ansonsten bringt er die äh, familie um Und so weiter also wirklich mafia methoden die bezahlt wurden aus dem äh, aus der staatskasse also äh, eine ja. staatlich ein staat also als institution äh, eine mafia aufgebaut haben um sich gegen strafrechtliche ähm, Ermittlungen zu schützen. Also ganz wüst, also jedes... Ähm, klar, es geht ja da um den Teufel und was das ist. da ist jedes Mittelrecht dann. Da kann man dann mhm. auch wie in der heiligen Inquisition die Leute zu Tode foltern äh, und Hexen verbrennen und so weiter und so fort. Ja, also ganz ja. wüst. Das ist, das ist. <lacht> Wann war das gewesen? Das ist jetzt... Die, die, ganze, die ganzen Wochen über kommt das jetzt so langsam zum Vorschein. Ja. Ähm, kommen diese, diese äh, Aussagen zum Vorschein, äh, dass jetzt mittlerweile, mit, mittlerweile auch anfangen äh, Polizei, äh, Mitglieder der Polizei, also der politischen Greda, äh, Brigade auszusagen, äh, wie das gelaufen ist, äh, wer dahinter steckte und so weiter. Also das ist mittlerweile auch kein, kein Zweifel mehr. Man wusste das schon, also wer sich damit beschäftigt. Äh, da war klar, was da läuft, Also dass es diese ähm, Aussagen gibt. Ganz mhm. stark da drin hängt natürlich dieser Villarejos. Also diese, äh, der war der Chef der politischen, äh, quasi der, oder der der Chef vielleicht nicht, aber der war der, äh, der haupttreibende Kraft. Also ich meine, der steckt da auch in dem, in dem Ver Verfahren König äh, und Corinna drin. Mhm. Ähm, der hat immer alle, alles, alle Gespräche, äh, hat er immer mitgeschnitten und der sitzt ja im Knast. Wegen seinen, wegen seinen Geschichten und der lässt dann immer wieder mal ein paar Bänder durchsickern und in der Letz bei der letzten Geschichte kam dann raus, dass, dass er Mariano Rajoy, also für Mariano Rajoy ganz üble Vorgänge ähm, durchgezogen haben mhm. Und es war immer klar. Also der, der Fernandes Dias hatte mal äh, in einem Gespräch, das aufgenommen wurde, äh, schon klar gemacht, äh, dass man äh, die Justiz, nämlich in dem Fall die Staatsanwaltschaft, nämlich wie gesagt, das ist ein Ministerium, mhm. äh, nutzen kann, um die Sachen dann äh, hinzubiegen. Und äh, und es war immer klar. Also es der Mariano Rajoy als ehemaliger Präsident über, ähm, über den äh, Innenminister kann das nicht, äh, äh, muss davon gewusst haben. Und jetzt hat der Villarejos in, ähm, in neuen äh, Sachen, die er durchsickern lassen, klargemacht, äh, dass er auch äh, diverse... Wüste-Geschichten für äh, Mariano Rajoy. Also das ist so eine, mhm. ähm, so, so eine never-ending-Story, da werden wir in den nächsten äh, Zeit noch einiges erleben. Äh, der hat auch sicher noch diverses Material ähm, zum äh, König in der Hand. Da sind wir mal gespannt, ob da noch was rauskommt. Ja. Wer ähm, auch im Knast sitzt, ja, äh, ist Rodrigo Rato. Ja, Nein, er hält nicht mehr. Gut, er sitzt noch. Ja, aber. er sitzt hat noch, er, ja, ja. Also so wie ich es verstanden habe, hat, äh, ist also er ist Spanischer auch Politiker, das PP, äh, auch Vizeregierungschef gewesen äh, und Chef hatte, des IWF. Chef des IWF, richtig, genau. Äh, und äh, wurde aber trotz allem 2018 äh, auch aufgrund von Korruption, was soll es denn auch sonst anders sein, äh, zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt und die sitzt er aktuell ab. Jetzt gab es ein weiteres Verfahren, in dem er und ich glaube auch noch viele andere, die da angeklagt waren, ähm, zumindest er bei ihm ist es halt so, äh, jetzt dann auch freigesprochen wurde. Was, um was ging es denn da bei dem zweiten Verfahren dann? Der <lacht> hatten ja gerade von Bankia, ja, genau. der, ja der wurde ja auch dann von seinen ehemaligen Kumpels und Kameraden da dann nach der Fusion dieser Sparkassen zum Chef von Bankia gemacht. Und es war ja, <lacht> also mhm. jeder Mensch, der irgendwie so noch so ein paar graue Zellen im Kopf hat, war ja klar, dass wenn man sieben Sparkassen, die allesamt am Abstürzen sind, zu einer Bank zusammenführt, mhm. dann kommt er ja jetzt irgendwie... Das äh, wird super. Ja, äh, das wird <lacht> ganz toll. Also die sind die stehen völlig genial da mhm. dann. Ne? Und es war ja allen klar, dass das irgendwie das völlige Debakel werden muss. Ja. Und dann haben die das, was die ähm, der Nationale Gerichtshof, das ist auch ein sehr ähm, politisierter Gerichtshof, ist, in dem die PP und ihre Richter ähm, auch stark den Ton angeben, die haben jetzt... Für ...festgestellt, dass es bei dem äh, Basengang, äh, weil die wurde dann an die Börse gebracht und dass es bei dem Basengang äh, zu keinen Betrugsgeschichten gekommen ist. Äh, verurteilt wurde der, muss man vielleicht auch noch anmerken, ähm, für die Plünderungsaktion, also die hatten da äh, freien Zugriff über eigene Kreditkarten, äh, die genannten mm. Bank an, äh, Bankchefs, da waren auch Leute von der Vereinten Linken dabei, da waren auch Gewerkschafter dabei, die haben da kräftig mit ihren, ähm, mit ihren Carretas Black, also das waren so schwarze Kreditkarten, ja. die haben sich da Geld aus den Automaten rausgeholt, das haben zum so Teil blump, Puff, ne? Puffbesuche, ja, die, die, hatten, die haben halt nie gedacht, ähm, dass sie äh, jemals äh, strafrechtlich zur ähm, Verantwortung, zur, gezogen, zur Verantwortung ja, ja. gezogen werden könnten. Das haben die nie in, in Erwägung gezogen. Das zeigt natürlich, dass es, äh, dass es mittlerweile solche Verfahren gab und dass auch der Ratto äh, überhaupt mal verurteilt wurde, dass sich schon in Spanien ein bisschen was verändert hat ja. in den letzten 20, 30 Jahren. Äh, dass es halt äh, doch schon mal Richter gibt, die dagegen aufbegehren und sich dann auch mal raushängen und was versuchen allerdings, es gibt immer noch bestimmte Bereiche, wie jetzt in diesem Fall der, der, der Nationalen Gerichtshof, der jetzt in dem zweiten Verfahren, und das ist völlig abstrus, diese ganzen 34 Angeklagten freigesprochen hat, bei dem Börsengang nicht betrogen zu haben. Es hm. ist allen klar, und das wissen auch alle, dass Bankia ja die Zahlen gefälscht hatte. Die hatten behauptet, dass sie äh, einen Gewinn hatten von, was weiß ich, 200 Millionen, äh, real hatten ja. sie einen Verlust von 4 Milliarden. Ähm, mit diesen falschen Zahlen haben sie die Anleger über den Tisch gezogen, und da haben sie vor allen Dingen äh, Kleinanleger über den Tisch gezogen, äh, auch mit äh, Mitarbeitern. Dann wurden die Mitarbeiter in der typisch patriotischen ähm, Art dazu aufgefordert, jetzt Bankjahr-Aktien, weil die, ja, die Bank ja so toll ist und so weiter, Bankjahr-Aktien hm. zu kaufen. Die haben die natürlich dann zum Ausgabepreis gekauft und dann ging natürlich die Aktie relativ schnell in den Keller, weil für hm. Leute, die sich ein bisschen auskennen, war ja klar, da ist nichts, haben da viel Geld rausgeholt, um diese Bank zu stützen. Deswegen ist es natürlich so ein Stück weit auch Staatsräson. Man kann da hinter diesem Freispruch schon vermuten, dass man diese Leute, die diesen Betrug an vielen Anlegern durchgezogen haben, jetzt nicht unbedingt verurteilen will, weil sie ja letztlich im Sinne Spaniens gehandelt haben. Weil man muss ja wissen, dass Spanien in der Phase mhm. fast direkt unter den Rettungsschirm gehen musste, wie Griechenland, Portugal und Irland. In dem Fall hat man, um Banken ja stützen zu können, so einen halben Rettungsschirm gemacht. Man hat sie nur halb drunter genommen und hat ihnen aus dem Rettungsschirm 40 Milliarden Euro rübergeschoben. Und von daher ist jetzt diese Geschichte auch wieder sehr politisch, dass die da freigesprochen wurden, weil sie ja letztlich verhindert haben, mehr oder weniger, dass Spanien ganz unter den Rettungsschirm gehen musste. Man darf gespannt sein, ob das im Berufungsverfahren weiterhin so bleibt weil die, die, die Vorgänge sind eigentlich erdrückend. Und, ähm, aber da weiß man in Spanien nie, weil das ist natürlich dann der oberste Gerichtshof und der oberste Gerichtshof ist halt auch sehr stark äh, politisch besetzt. Mhm. Da weiß ich aber nicht so genau, ähm, wie die Kammer besetzt ist, die jetzt mit sich, äh, sich mit solchen Vorgängen befasst. Das wäre dann interessant, wenn, wenn äh, das an eine Kammer geht, wie jetzt eine, wie die, die sich zu den... Ähm, mit den Katalanen befasst war, mhm. also zum Beispiel die Dritte Kammer und der Marcena. wenn der das kriegt, dann ist natürlich alles klar. Dann mhm. <lacht> passiert denen natürlich nichts. Ähm, das sind alles so Vorgänge, äh, das ist für alle klar und in jedem normalen Land äh, hätte das nie durchgehen können. Äh, der hat sich quasi... Ähm, das war ganz interessant. Das Gericht hat quasi das Schlussplädoyer von dem äh, Ratto äh, übernommen, indem er behauptet hat, äh, behauptet nicht, er hat richtig ausgeführt, dass ja auch die Aufsichtsbehörden äh, gegen den Börsengang nichts, äh, mhm. nichts auszusetzen hatten. Das stimmte. Nämlich damals die sowohl ähm, von einem Sozialdemokraten geführte Auftrittsbehörde, wie auch später von der PP, die Banco de España, also die Banke, äh, Spanische Zentralbank, ja. die hatten gegen diesen Börsengang nichts einzuwenden. Deswegen sagt er, sind im Prinzip die dafür verantwortlich. Komischerweise hat natürlich von denen keiner auf der Anklagebank gesessen. Oder ja. da wird auch wahrscheinlich keiner auf ja. die Anklagebank jemals gesetzt. Aber das ist so, da wurde einfach diese Argumentation übernommen. Das hat aber gar nichts damit zu tun. Selbst man kann ja, man könnte ja noch zur Entschuldigung der Zentralbank sagen, dass die auch an der Nase rumgeführt wurden mit falschen Zahlen. Äh, was aber unwahrscheinlich ist. Die wussten wahrscheinlich trotz äh, sehr genau, was da was da stattfindet. Ähm, also wer sieben äh, abstürzende Bank, äh, Sparkassen zusammenführt zu einer Bank, der muss eigentlich wissen, dass da nichts rauskommen kann. Ähm, die haben das tatsächlich mit abgesegnet. Von daher hat er sogar zum Teil recht, dass sie mit in dem Boot sitzen, aber die sind nur genauso mit in dem kriminellen Boot und nicht mhm. in dem Boot, der derer die äh, die die eigentlich nichts getan haben, sondern äh, die haben einen kriminellen Vorgang, nämlich einen Haufen Kleinanleger ähm, abzuzocken, ähm, mitgespielt. Ja, ja, ja, ja, ja, auch wieder auch wieder sowas, wo man einfach nur wieder Kopfschüttelnd zurückbleibt. Ja. ja. <lacht> so also ja so auch als als ähm, ich bin ja auch Bankmitarbeiter bei einer großen deutschen Bank ähm, äh, und kriege ja damit was, ähm, was für Anstrengungen übernommen werden. Zumindest mal in Deutschland ja, um solche so eine Bank zu zu regulieren, welche Anforderungen gestellt werden. Und ähm, sowas wäre glaube meiner Meinung nach in Deutschland überhaupt nicht möglich. Irgendwie so das Aber gut. Gut, ja. das, das, das <lacht> müssen wir sehen. Also ich meine, wenn, wenn ich mir angucke. Mhm. Ich, meine, ich habe ich glaube, das vorhin schon mal auf den ja. Artikel verwiesen, also wo die Deutsche Bank ähm, in N diesen Bei Unterlagen der bin ich nicht, will ich gleich mal betonen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, die tauchen ja in, in, in den finsten dokumenten auf, mm. dass die Deutsche Bank mit etwa ähm, 1,3 Billionen äh, im Umfang ähm, für dubioseste ähm, Kunden, mm. von denen sie oft noch nicht mal wusste, wer die sind, weil die einfach nur ähm, äh, als Briefkastenfirma da gelistet ja. waren, ähm, Geld verschoben haben. Man weiß mittlerweile, das waren Geld von Waffenhändlern, Drogenhändlern, Mafiosos, ähm, Oligarchen aus Osteuropa, die längst äh, Sanktionen auferlegt bekommen haben. Und mhm. die wussten das ja auch, dass das sehr merkwürdige Verfahren sind. Deswegen wurden äh, diese äh, Vorgänge ja auch irgendwann an die entsprechenden Aufsichtsbehörden gemeldet, mhm. aber bei der Deutschen Bank mit einem ähm, relativ kurzen, muss man sagen, ähm, zeitlicher Verzögerung von nur vier Monaten, während andere, zum Beispiel die Barclays, es schafft, auf fast drei Jahre zu kommen. Ähm, das Geld, das da gewaschen wurde, ist natürlich äh, nach drei Jahren sowieso weg und nach drei Monaten wahrscheinlich auch ähm, ja, ja. und das ist so der Deal äh, das Ding, wie da vorgegangen wurde zum Teil mit, mit Spiegelgeschäften äh, und so weiter hm. ähm, ganz wüste Geschichten die sich auch in Deutschland äh, finden Ob lassen spielen, ja ja natürlich, klar ja, ja, ja. aber da kann halt, da natürlich jede Bank, das, es taucht da in dem Zusammenhang taucht da jetzt die, die Deutsche Bank und die Commerzbank auch hm. ähm, wie das bei anderen sind, man, man soll natürlich nie alle in, ein, in einen Sack stecken sondern man muss sich das immer im Einzelnen angucken ja ja klar, ja, ganz genau so, lass uns mal letztes Thema für heute anfangen. Corona haben wir jetzt noch vor uns hergeschoben. Das ist ja, da gehen wir dann auch eher wieder mal auf ganz Spanien und eher auch Richtung Madrid, was wir da zu gucken haben. Das sind auch wieder ganz wilde Sachen passiert. Grundsätzlich muss man sagen, so richtig in den Griff bekommen hat man das Thema in Spanien nicht. Vielleicht in einzelnen Regionen schon, aber äh, wenn man sich die Fallzahlen für das Gesamtland anguckt, und äh, ist, ist das schon eher katastrophal. Ähm, ja. ähm, jetzt äh, hat, hat sich gerade auch jetzt in den letzten Wochen der Fokus ganz stark auch auf Madrid gesetzt, weil dort die Fallzahlen extrem in die, äh, durch die Decke gegangen sind ähm, und äh, dort muss man dann auch wissen, dort gibt es eine Regionalregierung, die äh, von der VOX gestellt wird. Die die nicht von der Vox, die wird von der Box gestützt. Gestützt und gestellt? Gestellt wird ist sie von der PP und den Ciudadanos. Aha, ja, Ciudadanos ist damit mit dabei. Regierungs äh, Regionalpräsidentin ist Isabel Diaz Ayuso. Al genau, die ist von der PP, genau, also von der okay. Volkspartei. Ja, ja. Ähm, die haben äh, in der Regionalregierung halt immer wieder gewartet und Maßnahmen immer wieder verzögert, äh, sodass sich dann jetzt tatsächlich die Zentralregierung... Äh, gezwungen fühlte, Maßnahmen gegen die äh, Regionalregierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus zu ergreifen. Ähm, und äh, das jetzt tritt eben auch ein Gesetz in Kraft, welches äh, die Abriegelung der Region. Und eben auch weitere zusätzliche Maßnahmen ermöglicht Und das ist dann halt eben auch ein quasi, bei uns würde ich sagen, Bundesgesetz. Also äh, ein, ein, ein Gesetz, was die Zentralregierung erlassen hat. ja mhm. Wir sagen jetzt natürlich viele, das ist alles viel zu spät. Ja, klar. Äh, und auch äh, die, die Maßnahmen, die jetzt ermöglicht werden, ähm, sind viel zu zaghaft. Und man müsste da jetzt tatsächlich wohl eher mal Richtung Lockdown denken. Aber wie, wie sieht es da jetzt aktuell aus und äh, was kannst du uns dazu noch erzählen? Ähm, die Lage ist fatal, aber ähm, das ist, äh, sagen wir mal so, ähm, ein, ähm, eine fatale Lage mit Ansage. Mhm. Ähm, es, vielleicht erinnern sich ja noch äh, einige der Hörerinnen und Hörer zurück, äh, gerade äh, da wir ja mit, mit Leuten zu, zu, zu tun haben, die sich mit Katalonien ein bisschen beschäftigen, dass ja äh, im August schon eine Reisewarnung von dem Auswärtigen Amt gegenüber Katalonien, auch Navarra und Aragon ausgesprochen wurde. Ähm, das wurde dann begründet mit den Fallzahlen, dass nämlich die Fallzahlen ähm, über 50 äh, Neuinfektionen in den letzten 14 Tagen äh, da waren. Hm. Da war Madrid dann nicht dabei. Äh, das ich hatte aber nur den einfachen Grund, ich habe das damals auch in, ähm, in Artikeln äh, auseinandergelegt, dass, es, dass sich das Auswärtige Amt bei diesen Geschichten völlig an der Nase herumführen lässt ja, von gewesen. Betrügern. Hm. Äh, weil, es ist ganz einfach, die haben in Madrid oder auch in anderen Regionen, äh, vor allen Dingen schält sich das immer stärker heraus, eben in den Regionen, in denen die ähm, Volkspartei regiert mit Unterstützung, äh, oder Volkspartei mit den Ciudadanos und Unterstützung der VOX. Ähm, da wurde einfach nicht getestet. Ja. Die sind nach dem, ähm, dem Tramschen-Prinzip. Genau. Ja. <lacht> ja. Sind die Verfahren Tramschen-Prinzip. Wer nicht testet, findet auch keine Fälle. Natürlich, wenn ich nicht teste, dann habe ich natürlich auch die 50 Fälle pro äh, 100.000 Einwohner nicht. Aber, ähm, wenn jemand äh, ein bisschen äh, nachdenkt und sich ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt, es gibt ja noch andere Zahlen, ähm, dann konnte hm. man zum Beispiel sehen, dass Madrid schon zu diesem Zeitpunkt entweder genauso viele oder sehr schnell mehr Einlieferungen in Krankenhäuser hatte als Katalonien. Mhm. Und das ging dann irgendwann sogar deutlich über Aragon, das die absolute Spitze war im Sommer, ähm, was so die Fallzahlen anging. Äh, und damit war für jeden, der ein bisschen nachdenken konnte, wenn man die zwei äh, Sachen zusammenzählt, geringe Anzahl von Tests, hohe Anzahl von Einlieferungen in Krankenhäuser, dass in Madrid die Zahlen überhaupt nicht stimmen können. Wir ja. korrelieren nicht. Und äh, damit war klar, und deswegen konnte ich schon ähm, vor zwei Monaten vorhersagen, dass sich in Madrid das absolute Chaos anbahnt, wenn die nicht sehr schnell äh, Maßnahmen ergreifen. Mhm. Wie das üblich ist, ähm, in Madrid... Äh, die Maßnahmen waren immer äh, verzögert. Äh, das sind natürlich auch so Neoliberale, die ähm, auf jeden Fall schauen wollen, dass die Wirtschaft läuft. Äh, hat man alles versucht, ähm, die Maßnahmen zu verhindern. Also auch einfache Sachen, zum Beispiel, muss, muss lange, lange Zeit äh, konnte man noch in Madrid rumlaufen ohne Masken. Ähm, die ähm, die Zahlen, wie viele Leute in, in Kneipen und auf Terrassen sitzen dürfen, wurden nicht begrenzt und so weiter. Mhm. Da hat man dann irgendwann mal angefangen, so zaghaft was zu tun. Dann irgendwann, als es nicht mehr zu leugnen war, also dass ähm, bestimmte Regionen äh, innerhalb Madrid Fallzahlen hatten von 800 bis 1000, ähm, dann mhm. hat man angefangen, äh, bestimmte Regionen, das nennt sich Gesundheitsbezirke, die kennt kein Mensch. Die verlaufen dann zum Teil im Stadtteil von der einen Straßenseite auf die andere. <lacht> ähm, ja. Da wurden dann auf einmal diese Gesundheitsbezirke abgesperrt. Es, damit war, aber bei denen war relativ schnell klar, es sind immer die ärmsten Gesundheitsbezirke gewesen. Ja. Und es waren oft noch nicht mal die Gesundheitsbezirke mit den höchsten Fallzahlen. Äh, es waren auch nur die am Rand äh, von Madrid. In der Innenstadt zum Beispiel Lava so ein schick Stadtteil in, in der Innenstadt, äh, die hatten zum Teil äh, schon über 1000 oder 1200 mittlerweile, äh, und die waren bis, ähm, bis Freitag nicht abgesperrt. Und die spanische Regierung die Zentralregierung, die hat halt das Problem, die geht zwar gerne mit harten Maßnahmen gegen äh, Katalonien vor, mm. aber traut sich nicht und hat sich nicht getraut, wirklich sich mit diesen Rechtsradikalen in Madrid anzulegen. Die haben eine unglaubliche Angst vor denen und haben deswegen lange immer wieder versucht, mit denen zu reden. Äh, mm. Es ist jetzt mittlerweile so, dass die am letzten Montag haben die sich zusammengesetzt und haben sogar Kriterien ausgearbeitet gehabt, gemeinsam unter denen in ganz Spanien Städte oder Stadtteile äh, abgeregelt werden, wenn diese Fallzahlen überschritten waren, nämlich das waren 500. Mhm. Ja. Ähm, dazu kamen noch andere Faktoren wie die Belegung von Krankenhäusern äh, und so weiter. Ähm, die haben das ausgearbeitet. Dann fuhr der Mensch äh, diese äh, Regierung, der der Regionalregierung Madrid, äh, nach Hause. Und am nächsten Morgen haben sie analysiert, was sie da beschlossen haben mit mhm. der Zentralregierung und stellten fest, dass diese ähm, Faktoren nur für die Hauptstadt und die Hauptstadtregion zutreffen. Nämlich auf zehn Städte. Mhm. Madrid und neun Städte im Speckgürtel um Madrid drumherum. Und dann fing natürlich diese rechte äh, Ultra-Tante Ayuso, also mhm. die, die Regionalpräsidentin, an und wollte nachverhandeln, weil sie auf keinen Fall wollte, dass irgendwie jetzt äh, ganz Madrid abgesperrt wird. Mhm. Ähm, und dann hat äh, die, die Zentralregierung, der ist jetzt mittlerweile offensichtlich der äh, Kragen geplatzt, äh, anhand von diesen Geschichten, weil sie natürlich international... Äh, man muss sich die, die ja. ähm, internationalen, die, die Titel, also bis in die FAZ, äh, die ja eher auf der Seite von diesen Leuten steht, ja. äh, kommen die wüstesten Titel über das, was in Madrid stattfindet, ähm, mussten, musste die Zentralregierung was unternehmen und hat eben angeordnet, jetzt aufgrund äh, des äh, Gesundheitsnotstands, dass auf Basis dieser... Diese Vereinbarung, die mit der Regionalregierung von Madrid getroffen wurde, mhm. die dann in der, es gab dann so eine Schalte, wie wir das jetzt gemacht haben, zwischen den verschiedenen ja. Regionalpräsidenten der, der Region und der Zentralregierung, da haben sich nur vier Regionen gegen diese Maßnahmen gestellt. Und deswegen gab es dann eine Mehrheit. Und das mit dieser Geschichte haben die dieses Dekret gemacht. Und da, deshalb wurde, und das ist aber auch wieder ein Problem, das zeitliche Timing war nicht gut. Ähm, man hat jetzt eine Abregelung Madrid seit, ähm, Madrid und neun Städten drumherum, mhm. ähm, seit Freitag 10 Uhr abends. Was heißt das? Mhm. Am Freitagnachmittag sind die Madrileños, die eine Ferienwohnung entweder im Umland oder in, äh, in der an Küste, der Küste haben, ja, ausgeströmt ja. und haben damit natürlich auch wieder das Virus äh, ins ganze hm. Land getragen. Und das passierte, ähm, deswegen war das wichtig. Stimmt gar nicht, was ich gesagt habe vorher, dass ich im August gewartet habe. Nein, ich habe im Juli schon darauf hingewiesen. Ja, ich habe den Artikel ähm, gerade nochmal rausgesucht, der ist auch in den Shownotes. Ja. ja. ja. Äh, ähm, ich habe schon im Juli darauf hingewiesen, dass man eigentlich, wenn man einigermaßen verantwortungsvoll handeln würde, man hätte im Sommer, nämlich im 1. August ist es das so, dass Madrid ausströmt zum Urlaub in, in, nach ganz Spanien, man hätte verhindern müssen, dass das passiert. Deswegen haben wir auch ähm, relativ hohe Fallzahlen mittlerweile in ganz Spanien, weil natürlich äh, viele Leute aus Madrid, das war im Frühjahr der Hotspot und da so wenig unternommen wurde, äh, hm. ist, ist das Virus dort den ganzen Sommer zirkuliert. Man hat nicht festgestellt oder man hat nicht feststellen wollen über Tests wie stark die, äh, das Virus zirkuliert und hat das dann im Sommer wieder in die gesamte Landschaft rausgetragen. Deswegen ist es wieder das Problem, ähm, dass der, wie im Frühjahr, dass das aus Madrid e zentral kam, dass dort nicht bekämpft wurde und die Maßnahmen, die andere mühsam, zum Teil ähm, wie Katalonien zum Beispiel, mhm. ähm, über Katalonien spricht kein Mensch mehr, ähm, obwohl die ja damals äh, ja. Da im Juli Reisewarnung und mhm. so weiter, die haben einfach, da wurde keine Absperrung. Die haben gut, die haben jeder abgesperrt. Mhm. Also die, den Bezirk, der ähm, das kam damals die, diese zweite Welle über die ähm, sehr stark über reisende Landarbeiter. Ja. Ähm, und da hat man jeder abgesperrt, dass das nicht aus dieser Region äh, sich verbreitet. Und es stellt sich heraus, das war die absolut richtige ähm, gewesen, richtige Vorgehensweise. Ja. Ja. Die konnte man auch, ich habe das ähm, auch in Portugal erlebt, ähm, wir waren im, ähm, im Juli in Portugal, äh, haben alle Leute gesagt, ja, Portugal, Lissabon ist doch abgeriegelt und so weiter, das stimmt nicht. Sondern Lissabon hatte nur 19 äh, Vorstädte abgeriegelt, in denen die Fallzahlen zu hoch waren. Aber nicht 1.000, sondern ähm, die waren über 50. Ja. Und schon da hat Lissabon relativ schnell äh, für diese Region eine kein Lockdown angeordnet, sondern mhm. einfach gesagt, ihr Leute, ihr dürft jetzt einfach mal zwei Wochen lang nur noch in euren Gebieten äh, euch aufhalten und nicht raus, nur zum Arbeiten oder aus dringenden Fällen, mhm. damit äh, das Virus von dort aus nicht ähm, ins Land rausgetragen wird. Und das hat sich herausgestellt als die absolut sinnvolle Maßnahme. Kein Mensch spricht mehr von Portugal ja. ähm, und kein Mensch spricht mehr von, von, von Katalonien. Äh, Barcelona hat immer noch im Vergleich, im Vergleich zu anderen ähm, Ländern ähm, relativ hohe Zahlen, also irgendwie, ich glaube, am Freitag waren es 160 pro äh, 100.000. Hm, hm. ähm, es liegt immer noch deutlich über den 50, die das Auswärtige Amt für eine Reisewarnung nimmt, aber äh, man hat die Geschichte einigermaßen im Griff, während sie zum Beispiel, also es sieht ja so aus, als wird morgen für Paris eine, ähm, eine, eine, eine Ausgangssperre oder, ja. oder eine ähm, harte Maßnahmen verhängt, weil auch dort die, die äh, Zahlen in die Höhe äh, schnellen. Äh, man kann an diesen Beispielen Portugal oder Katalonien äh, oder auch anderen Regionen sehen, dass man, wenn man relativ schnell eingreift, man auf sehr harte Maßnahmen verzichten kann und dass die Lage relativ gut mit mhm. weicheren Maßnahmen, die natürlich auch nicht gut sind oder auch nicht schön sind, aber mit relativ weicheren Maßnahmen für wenige Leute mhm. ähm, harte Maßnahmen für alle verhindern kann. Mhm. Ich glaube, das, was ja jetzt passiert, ich meine, wir haben jetzt ja in Madrid keinen Lockdown. Wir haben eine Lage, wo es hohe Infektionszahlen gibt. Es gibt keinen Lockdown. Die Leute, die Madrilenios, dürfen sich ja in Madrid weiterhin relativ frei bewegen. Ja. Natürlich auch nur mit dieser Regelung, wie wir das schon haben. Mhm. Ob man sich daran hält, ist dann immer noch eine andere Sache. Das heißt, es ist zu befürchten, dass sie sich untereinander in Madrid weiterhin stark anstecken. Ähm, mhm. Gut, dann kann man dann trotzdem noch darauf hoffen, dass dann irgendwann vielleicht mal in Madrid eine Herdenimmunität eintritt. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall man nicht den Effekt hat und das hat anscheinend ähm, bei den spanischen Verantwortlichen jetzt, ähm, hat Klick gemacht zu sagen halt, okay, wir können nicht weiter zulassen, dass aus Madrid äh, das Virus wieder in die gesamte Botanik getragen wird. Ja. Aber man hätte das zeitlich so machen müssen, äh, dass die Fristen, also mit 48 Stunden hatten die ja als Ultimatum in, äh, in Madrid, dass das Ultimatum eben äh, schon am Donnerstagabend abläuft und nicht am Freitagabend, weil äh, zwischen 5 Uhr mittags nach äh, Arbeitsschluss mhm. und 10 Uhr abends haben die Leute dann alle ja. ähm, den... Die es können. Mhm. Also das ist natürlich dann immer eine Klassenfrage, sage ja, ja, ich klar. jetzt mal. Mhm. Die, die es können, die irgendwie woanders hin können, die machen es halt. Und die Leute, die halt keine Kohle haben, die sitzen halt da in Madrid-Fest. Mhm. Ja, ja, klar. Ja. Zeigt halt auch wieder mal ganz schön, dass, dass es den Virus überhaupt nicht interessiert, wie hier Part Parteipolitik gemacht wird und welche. Genau. Ja, der lacht darüber und, und äh, verbreitet sich halt, wie, wie man es wie ihm zulässt. Ja, naja das war noch ganz interessant, dass ja. ähm, mir war das auch nicht so klar, habe ich schon gestern Abend so eine Schlagzeile bei El Diario gelesen, äh, weil die PP natürlich jetzt die ähm, die sozialdemokratische Regierung, ähm, Zentralregierung angreift, ja, dass sich das sich gegen Madrid richtig. richtet ja. und äh, dass Madrid äh, angegriffen wird und damit halt auch die Volkspartei. <lacht> <Ja>. <lacht> Neun von diesen zehn Städten die jetzt wieder abgeriegelt sind, mhm. wann von sozialdemokratischen Bürgermeistern. Ah, ja. <lacht> Nur die Hauptstadt ja. Madrid selbst nicht. Ja, ja, ja, ja. Also es ist ja, ja. eine völlig hohle Propaganda auch, die da kommt. Mhm. Ah, ja. Gut, Ralf, lass uns mal einen Deckel drauf machen. Machen wir Deckel drauf. Wir haben über zwei Stunden oder zumindest mal mal gucken, was noch übrig bleibt, wenn ich das eine oder andere noch äh, rausschneide. <lacht> ja, so ein paar Sachen, glaube ich, muss man mal gucken. Ähm, ansonsten, ja, ganz herzlichen Dank äh, ja, bitte, für deine bitte. Zeit wieder. Ähm, ist immer wieder ganz toll. Und ähm, ansonsten ja hören wir uns bestimmt auch. Genau. Wir äh, haben ja noch wir mal haben wieder. demnächst wieder ja. Anlässe, ähm, ja. kommen ja dann. Vermutlich Neuwahlen und äh, dieser ganze ja, Wahlprozess. Genau. Und so, haben wir. Ich fahre dann auch mal wieder äh, ja. nach Barcelona demnächst und gucke mir das Ganze wieder mal aus der Nähe an. Ja, super. Ja, und absolut. der Luis ist ja jetzt gerade, kriegt ja wieder Input. Ja, genau. genau. Sind wir auf weitere spannende ähm, Artikel von dir gespannt? Äh, alles, was wir heute besprochen hatten, zumindest die Artikel, die wir auch angesprochen hatten, ähm, findet ihr alle in den Show Notes. Das ist äh, so ein bisschen die Beschreibung zu der jetzigen Folge müsstet ihr entweder in eurer Podcast-App äh, angezeigt bekommen oder auf der Internetseite katalonien-podcast.de Dort findet ihr äh, das alles und äh, dann bedanke ich mich auch im Namen von Louis äh, für eure Zuhören ähm, und für eure Geduld äh, und für eure äh, da, Wartezeit. Ja, äh, es gab fast keine äh, äh, schlechten Nachrichten Wo bleibt ihr, wo seid ihr? Äh, äh, ein Kollege hat uns tatsächlich vermisst und hat gesagt, ja, hier müssen wir wieder eine Folge rausbringen. Aber gut, ja, wie das immer so ist, der Sommer war warm und wir hatten alle viel zu tun, von daher sieht genau. uns das nach. Ja. Ähm, von meiner Seite ähm, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss. Von mir natürlich auch. Tschüss. Ciao.